Na gut, dann würde ich sagen, starten wir in unseren heutigen Web Talk. Ich sage herzlich willkommen zu... Unseren Gästen, derzeit 33 an der Zahl, die sich hier angemeldet haben zum Webtalk Ein Studium in Erwachsenenbildung und dann Berufseinstieg Erwachsenenbildung. Mein Name ist Wilfried Frei, ich bin Geschäftsführer und Redakt also Geschäftsführer von Verein Conedo und Redaktionsleiter von Erwachsenenbildung.at. Das ist dieses Ding, das da hinter mir mit diesem Rollup beschrieben ist. Das Internetportal für Erwachsenenbildung, in dessen Zusammenhang wir seit ein paar Jahren solche Webtalks als Online-Diskussionen und Bildungsangebote durchführen. Heute mal ein Abendtermin mit einer, einer Runde von Kolleginnen und Kollegen, die ich teils schon seit vielen Jahren kenne, teils noch gar nicht so lange, die alle in der Erwachsenenbildung tätig sind und die heute mit mir den Abend hier bestreiten werden. Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, des BMBWF. Da sagen wir herzlich Danke dafür, dass wir das hier durchführen dürfen. Beruf Erwachsenenbildung. Das Berufsfeld der Erwachsenenbildung ist ein großes. Ich habe ein paar Fakten so als Einstieg zusammengestellt, um das, sozusagen das Thema hier ein bisschen aufzumachen. Erwachsenenbildung ist ein hochdiverses, komplexes Feld. Feld hat sich als Begriff ja mehr durchgesetzt, als jetzt vielleicht so etwas wie Bildungssystem, was man für Schule oder Hochschule verwendet, weil es einfach super divers ist, vielfältig ist, weil es Einrichtungen gibt, die sozusagen zivilgesellschaftlich gegründet sind, Träger der, ähm, der äh, Sozialpartnerschaft, äh, Träger, die ausgekoppelt sind von anderen Bildungseinrichtungen wie Abendschulen oder Weiterbildungsinstitute von Hochschulen, Vereine und so weiter und so fort. Parteiakademien gehören in einem gewissen Sinne auch zur Erwachsenenbildung. Also ein sehr komplexes Feld, in dem man da beruflich tätig sein kann. Was viele nicht wissen, wir haben in Österreich ungefähr 130.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben auch eine sechsstellige Zahl von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern. Das ist keine sehr genaue Zahl, die ich hier sage, aber die sozusagen Hochrechnungen geht hier vor. Allein wenn man sich die Statistik der KEBEL, der Einrichtungen der Konferenz der Erwachsenenbildung in Österreich hernimmt, dann listen die schon 60.000 Beschäftigte in der Erwachsenenbildung. Davon allerdings ungefähr 6.000, 6.500 Hauptberufliche und davon wieder ungefähr 2.800 im pädagogischen Bereich hauptberuflich tätige. Das heißt, man kann das durchaus untergliedern. Dann ist es eine kleinere Gruppe, die hauptberuflich mit auch im pädagogischen Fachhintergrund tätig ist, was wahrscheinlich auch viele, die heute hier zu Gast sind, auch zutrifft, dass sie mit diesem Ausbildungshintergrund hier auch zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Die Funktionen, die Aufgabengebieten, die man hier in dem Beruf der Erwachsenenbildung wahrnehmen kann, sind sehr unterschiedlich, sind vielfältig. Das sicher größte Bereich ist der der Lehre, des Trainings, der Kursleitung. Das Bildungsmanagement ist ein Bereich, der sich in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert hat, zwischen Führung, pädagogische Leitung, Programmplanung sozusagen, Bildungsberatung als ein wichtiges Betätigungsfeld. Bibliothekarinnen werden in Österreich auch zur Erwachsenenbildung gezählt und natürlich Tätigkeit ganz viel im Bereich der Projektarbeit, Forschung, Bildungsmarketing, unterschiedliche Aufgaben, die da dazukommen, in denen man tätig sein kann. Ich habe mir heute ein Podium eingeladen, das sozusagen aus vielen dieser Funktionsbereiche auch selbst berufliche Erfahrung mitbringt, um einfach sozusagen hier auch viele Anknüpfungspunkte zu bieten für unser Gespräch, für den Erfahrungsaustausch und die Fragen, die es vielleicht geben wird. Wichtig ist, es ist ein Berufsfeld, das einer fortschreitenden Verberuflichung unterliegt. Das heißt, es gibt mit der Zeit zunehmend höhere Einstiegskriterien, Ausbildungsqualifikationsanforderungen, mehr Standardisierung, auch im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement zu sehen, wo die Anforderungen sozusagen höher äh, werden. Und ähm, das bringt natürlich auch mit sich, dass das Thema Berufseinstieg sich verändert. Berufseinstieg, wenn ich jetzt kurz persönlich sozusagen mit zurückblicken darf, auf meine, äh, meine Berufseinstiegsphase, da gab es viele, die sind sozusagen recht schnell irgendwo mal reingeschlupft in einen Beruf. Es gab wenig konkrete Anforderungen außer die des jeweiligen Arbeitgebers, aber da ist hier sozusagen viel mehr an Kriterien inzwischen auch schon da und spielt nämlich auch eine Rolle, wenn wir von diesem Thema reden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gelingt so ein Berufseinstieg in diesem Berufsfeld, das groß ist, wo viele tätig sind, das sehr divers ist, das viel Vielfalt beinhaltet. Wie können wir das schaffen? Und um das Thema zu diskutieren, habe ich mir eben vier Gäste eingeladen, die jetzt mit mir hier sind, in unterschiedlichen Bildern zu sehen, in unterschiedlicher Bildqualität auch. Das bringt so mit sich, wenn man in einem verteilten Netzwerk sozusagen hier auch miteinander sich online trifft. Aber das Wichtige ist, was wir hören werden und was Sie zu sagen haben. Ich darf euch vielleicht kurz vorstellen. Und ich fange mal mit dir an, Stefan. Stefan Czacinovitz äh, ist jetzt der Bildungsmanager, war lange Zeit auch als Bildungs- und Berufsberater tätig. Äh, auch Medienpädagogik, Streetwork ist ein Hintergrund, du bist eigentlich Sozialarbeiter von deiner Erstausbildung her, aber hast viele Weiterbildungen in diesen Tätigkeitsfällen gemacht, auch die du beruflich auch schon gemacht hast. Du gehörst auch, glaube ich, zu den Pionieren der Online-Bildungsberatung in Österreich, wenn ich das so sagen darf. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, freut mich auch. Ja, Sabine Molterer, rechts oben im Bild bei mir zu sehen, gehört zu den, wie man so salopp sagen kann, frischgefangten. also eine junge Kollegin in diesem Bereich der Erwachsenenbildung, jetzt pädagogische Mitarbeiterin in einem Bildungshaus in der Südsteinmark am Retzhof, wo du auch für Bildungsmarketing zuständig bist und du uns erzählt hast, warst du auch im Bereich Jugendbildung, Jugendarbeit tätig und an der Uni als Studienassistentin. Du gehörst sozusagen in unsere Kernzielgruppe auch mit einem Studienabschluss in Erwachsenenbildung. Und hast auch eine Ausbildung als Re-Teaming-Coach gemacht, habe ich vernommen. Sabine, schön, dass du auch da bist bei uns. Hallo, freut mich auch sehr. Der nächste Steckbrief gilt Winfried Hofer. Wir haben schon festgestellt, wir haben den gleichen Friseur. <lacht> ähm. <lacht> Du hast, ich habe dich im Vorfeld gebeten, dich zu beschreiben. Was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung? Das hast gemeint, ist ist Unternehmensberater mit handlungsorientierten Methoden. Du hast viele Erfahrungshintergründe in der Erwachsenenbildung. Du bist selbst Unternehmer, warst Jugendkulturmanager, bist auch Lehrer an einer Schule, Unidozent, hast Literatur geschrieben, ein Buch geschrieben. Deine Studien- und Weiterbildungsbiografie, da ist sie auch sehr reich. Germanistik, Religionspädagogik. Handlungsorientierte Beratung. Ich weiß, du gehörst zu den, zur ersten Generation der Outdoor-Trainer und Outdoor-Pädagogen in Österreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast dir was mit aufgebaut sozusagen in die, in die Breite gebracht. Du bist Coach hast ein Doktorat in Kulturwissenschaften und arbeitest jetzt auch an einer, quasi neben all dem, auch als, an einem Habilitationsprojekt, als quasi außerordentlicher Forscher, etwas, was mir sehr selten findet. Schön, Winnie, dass du bei uns bist. Hallo. Meine Stimme ja. ist etwas trocken. Das nehme nämlich ein Schluck. Fein für Ja, Und uh, last but not least, Magister Monika Streuselberger. Uh, hallo Monika, das, das ist schön, dass du da bist. Du bist uh, jetzt Regionalstellenleiterin in einer oberösterreichischen Volksschule. Uh, hast du ja am zweiten Bildungsweg den, den um, Uniweg so zum Beschieden noch in die Matura nachgemacht oder Studienberechtigungsprüfung? Glaube ich, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Genau, mhm. ja. Du warst im ersten Weg, ersten Berufsweg, ja, äh, und Säuglingsschwester, hast an der Uni gearbeitet, äh, im Genderforschungsbereich, warst wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Erwachsenenbildung jetzt als Leiterin einer regionalen Volkshochschule. Auch dein Ausbildungshintergrund ist äh, Erziehungs- und Bildungswissenschaft äh, mit äh, Schwerpunkt in Sozialpädagogik und auch Erwachsenenbildung. Pope hast du absolviert und das Doktorat musste dann hast du sozusagen der Familie geopfert. Gell? Im Umzug in meine Heimatstadt. Umzug. Umzug, okay. Ja, fein. Ja, ich freue mich, dass ihr vier hier seid. Damit haben wir für unsere Teilnehmer noch viele Ansprechpartner für unsere Fragen und unsere Themen. Vorhin kurz sichtbar hier war noch Lucia Paar, eine Kollegin aus dem cornido team die heute hier so co den Chat betreut und uns unterstützen wird. Und Karin Kuhlmer haben Sie vielleicht vorhin gesehen, die hat auch die Technikeinführung für Sie gemacht. Unterstützen uns halt auch mit dem technischen Support im Hintergrund. Genau. Ja, hallo, ich bin noch nicht sichtbar, nur ganz kurzes Info. Hallo, <lacht> Meine Kamera Kinder. funktioniert leider nicht, aber ich bin da. Hallo okay. alle. <lacht> fein, danke Lucia, deine Kamera ist abgeschmiert. Schön, dass man dich hören können, wenn wir es brauchen. Super, fein. Ja, ich würde sagen, wir können langsam in das Thema hineinbegeben. Ich erinnere noch mal der Chat ist hier nicht nur um sich vorzustellen, sondern da können Sie Kommentare posten, können Sie Fragen stellen. Manchmal verselbstständigt ver sich dieser Chat auch und da findet eine Diskussion parallel zu der statt, die wir hier mit dem sichtbaren Podium sozusagen haben. Nutzen Sie das einfach. Wir werden versuchen, das wahrzunehmen, was da passiert und auch immer wieder in die Diskussion mit unseren Gästen hier auch einspielen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Eröffnungsrunde mit euch. Ich würde euch bitten, einfach dass ihr uns kurz erzählt, wieso euer persönlicher Weg in die Erwachsenenbildung war. Und äh, es gibt noch eine zweite Frage, aber die lege ich dann hinten drauf. Vielleicht machen wir eine kleine Runde. Wie seid ihr eigentlich zur Erwachsenenbildung gekommen? Und vielleicht darf ich einfach gleich jetzt in umgekehrter Reihenfolge beginnen mit dir, Monika. Also, mein Zugang zur Erwachsenenbildung war nach einer siebenjährigen Berufstätigkeit, die Studienberechtigungsprüfung und eben das Studium in Graz. Dann äh, parallel sozusagen äh, im Rahmen der Studierendenberatung, war ich jahrelang mit der Bildungsberatung befasst und auch mit Veranstaltungsorganisationen, weil ja, äh, die erste Praktikums- und Berufsmesse an unserem, also an unserem Institut stattgefunden hat und dann auch ein Tag der Geisteswissenschaften gefolgt ist. Da habe ich sozusagen Veranstaltungsorganisationen, äh, äh, Berufs also Berufsbilder beschreiben, Praktikumsstelle finden, damit zu tun gehabt, hat sie nicht nur auf die Erwachsenenbildung bezogen, äh, sondern auf das breite Feld der Pädagogik und sozusagen ähm, mit diesem Engagement am Institut äh, hat sie dann auch ein bestimmtes Netzwerk ergeben und die erste Berufstätigkeit sozusagen als Pädagogin war eben im Institut für praxisorientierte Genderforschung. Also, mein Bezug ist immer die Theorie mit der Praxis zu verbinden und das habe ich in diesem Institut als Assistenz der Geschäftsführung und zuständig für die Abrechnung von EU-Fördergeldern und dergleichen gemacht. Dann nach der Geburt von meinem zweiten Kind bin ich zurück an die Universität und dort eben in der Verwaltung tätig gewesen, wieder in der Studierendenberatung bei V-Students, also wieder Beratungstätigkeit und gleichzeitig ähm, die Gründung von einer Abteilung, die sich mit der Vereinbarkeit von Studium und Arbeiten an der Universität befasst hat. Und das Projekt, die Wissenschaftsvermittlung an Kinder, war dem zugeordnet. Also das ist jetzt nicht im klassischen Sinn Erwachsenenbildung gewesen, aber diese Wissensvermittlung des hohen an ein Bildungsinstitut hat große Freude bereitet. Ja. Und mit dem Umzug in die Heimatstadt in Oberösterreich, nach Steyr, hat sie der Wechsel an die andere Universität ergeben, an die Linzer Uni. Dort war ich der Abteilung für Gleichstellungspolitik zugeordnet, aber wieder inhaltlich für das Familienservice zuständig. Und dort habe ich gemerkt, dass ich diese Wissenschaftsvermittlung sehr vermisse. Ja, das war dort der Presseabteilung zugeordnet. Und habe dort am Linzer institut für qualitative Analysen Bildungsforschung betrieben, aber halt als Hobby. Ja. Also es war ein sehr kreatives, innovatives Team und hat viel Freude gemacht. Und ähm, die Linzer uni hat aber ganz eine andere Logik und Struktur in der Verwaltung, als ich das an Graz geliebt habe. Und die habe ich halt dann beruflich orientiert und diesen Schritt gewagt, wo ich nie glaubt habe, dass ich den auch schaffe. Ja. und als als Leitung für eine Bildungsinstitution geworden und äh, eben dann die Volkshochschule Steier geleitet und nach einem Jahr die Regionalleitung für Linz, Land und steier übernommen. Ja, das war dann eine Riesenaufgabe und eine sehr erfüllende und mal kreativste und ja, schönste Aufgabe, die man jemals heute vorstellen hat können. Und da bin ich jetzt gelandet. Super, das klingt ja ganz toll. Also dein, dein beruf klingt ja wahnsinnig vielfältig, ja? dass sie ja viele Stationen durchlaufen. Ähm, willst du sagen, hat das eine Rolle gespielt bei dem, dass du diese Stelle bekommen hast? Ich glaube, ähm, also da, normalerweise habe ich Stellen bekommen durch mein Netzwerk. Ja? Also man hat mich gekannt äh, aus dem Engagement äh, an der Universität österreichweit in Netzwerken. Ja? und man hat, mir so, man hat mir aufmerksam gemacht auf Stellen, äh, aber bei der Volkshochschule, da hat, glaube ich, einfach meine Begeisterung für Bildung an und für sich, die für mich einfach einen ganz einen hohen persönlichen Wert hat, mhm. und äh, mein ganz bunter Erfahrungshintergrund, ja, ähm, der war da hilfreich, also ohne irgendjemanden zu kennen, ja, mhm. habe ich einfach durch meinen Lebenslauf und meine Kompetenzen und meine auftreten, wie er immer die Leute begeistern können. Ja. <lacht> fein, ja Stichwort Netzwerke ist schon gelaufen, ja, häufig ist das, äh, gefallen jetzt bei dir, häufig ähm, ergibt sich was aus Kontakten, die man kennt und pflegt, ja, fein. Danke Monika mal für deine für deine äh, ausführliche Biografie. Ähm, darf ich vielleicht dich, wenn bitten, gleich direkt in die sind wir nach oben, wie war so dein persönlicher Weg zur Erwachsenenbildung? Ja, früh begonnen. Sehr früh begonnen. Das heißt? Ja, 1987. 1987. 1987, im Alter von? 1987, ja. 23, also ich 23 ja. Begonnen. Okay. Und ja, ich bin sehr früh, also mit meiner Frau sind sie sehr früh älter geworden. Das war eigentlich so eine ökonomische Entscheidung was zu, zu machen, was mich begeistert, interessiert und so auch in der Familie zu erhalten. Mhm. Dann habe ich begonnen, an einer Natura-Schule zu unterrichten, Deutsch. Und das hat dann immer so ein bisschen weitergeführt. Aber das hatte dann wahnsinnig stark verändert. Also unglaublichste Bereiche mit dem, mit dem Bereich der. Ausbildungen zu geben, andere Leute auszubilden, um ein bisschen weiterzuhelfen. Und ich glaube, das hat sich im Moment, also nicht nur in meiner Biografie, sondern allgemein sehr stark verändert. Wir haben ganz stark so wirklich mit, mit Personen face to face gearbeitet und jetzt mhm. sind wir eher schon in virtuellen Räumen. Also der Beruf und die, die Mittel verändern sich auch, und die Medien, ja. Verändern sich, mhm. genau, ja genau. Also ja. mein Weg war wirklich von der Vermittlung, von der so Grundkompetenz und von die Beratung. Und dort bin ich eigentlich. Aber du hast was vergessen, ich bin ja nicht nur so im, im Wissensvermitteln auf der, auf der akademischen Ebene unterwegs gewesen, sondern ich habe ja auch zum Beispiel Schulungen gegen Abstürze gemacht. Ich war ja Höhenarbeiter und auch Schlosser und Gärtner. Und das hat mir sehr bereichert, also auch andere Bereiche aufzumachen. Also nicht nur diesen sehr stark geisteswissenschaftlichen Bereich, sondern auch in, in einen anderen Bereich reinzugehen. Ja. Das heißt, du hast, hast du quasi dein Outdoor-Arbeiten du... Outdoor ähm, als, als Trainings sozusagen äh, Kontext genutzt, aber auch sozusagen so uh, mein ich also habe ich unter Montage von Werbetafeln auf Hochhäusern und solche Dinge hab ich gemacht, oder? Ist genau. Ja, ja. Ja. Ja. ja, gut, genau. ja. Mhm. Das ja. Land, so, weil sehr unterstützte Höhenarbeiten gearbeitet, das auch unter der Und dabei habe ich dann auch andere Leute geschult, das ein Lobby vorhin irgendwo. Und das war so <lacht> für mich einer der spannendsten Bereiche. <lacht> wir haben mit Unternehmern mit Führungsräten gearbeitet, und, <lacht> und am nächsten Tag irgendwo noch rumgehen. Das war schon toll, also diese, diese, diese unterschiedlichen Welten auch zu verbinden. Und das bemerke ich im Moment bei, bei Teilnehmern, dass so ganz unterschiedliche Haltungen auf der Wachsengebindung auch da sind und natürlich auch ganz unterschiedliche Erwartungen. Das finde ich sehr krass dass sie unterschiedlichste Erfahrungen auf dem Leben als Erwachsenen. Mhm. Erwachsen mhm. ja. Okay, fein. Winfield, danke für die erste, für deine ersten Infos zum wie du in diesen Bereich gekommen bist. Ich habe auch gehört, es war ökonomisch, ne? Familie erhalten, du hast eine Arbeit gebraucht und das war sozusagen eine Möglichkeit, da tätig zu werden. Und ich habe auch gehört, dass du beobachtet hast, es hat sich ja verändert auch sozusagen, ja, in den Erwartungen, in den Möglichkeiten, sich da zu betätigen. Und man hört daraus aus deiner Erzählung, dass es, dass, es, dass es auch viel Raum gab, viel auszuprobieren, aber durchaus, ja. Ist das so? So, oh je, jetzt haben wir das Bild nicht, wenig verloren. Gut, wird wiederkommen. Da können wir nochmal vielleicht später dann anknüpfen. Ja, dann würde ich mal bitten, uh, führen wir die Runde fort. Sabine, Sabine Molter, als pädagogische Mitarbeiterin, wie war denn dein Einstieg, dein persönlicher Weg jetzt in die Erwachsenenbildung? Ja, ich glaube, meine Geschichte ist ein bisschen kürzer wie die anderen. Es ist noch sehr neu, dass ich in der Erwachsenenbildung tätig bin. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ich habe in Graz meine Matura abgeschlossen, war im Musikgymnasium. Bis dorthin war eigentlich mein Weg überhaupt nicht klar, dass in die Erwachsenenbildung gehen wird. Ähm, als Kind habe ich noch immer gesagt, ich werde Opernsängerin. Das hat sie dann irgendwann einmal aufgehört, ähm, mit der Zeit im Musikgymnasium Oberstufe. Ähm, ja, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, was will ich machen. Ähm, bin dann ehrlich gesagt einmal auf das Studium Pädagogik, also Bachelorstudium Pädagogik gestoßen. Es hat mir einfach sehr gefallen, einfach mal vom, ja, vom ganzen Aufbau. Es hat mir taugt, es hat mit Menschen zu tun und das war irgendwie so meine erste ja, Erfahrung in dem Ganzen. Ich habe dann eben das Pädagogikstudium ähm, abgeschlossen und dann war eigentlich während dem Pädagogikstudium schon für mich klar, es geht in die Erwachsenenbildung eindeutig ähm, wie genau und was genau, habe ich mir eigentlich auch noch nicht vorstellen können. Und dann bin ich eben im Studium gelandet, ähm, habe das eigentlich ab der ersten Sekunde an nicht bereut, dass ich das Studium gemacht habe oder mache. Ähm, und es war dann so, dass ich irgendwie im Laufe der ersten Semester vom Master mitbekommen habe, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten extrem ähm, gefällt. Bin dann zur Frau Professor Gruber, das ist eben die Arbeits-, also Bereichsleiterin vom Pädagogikstudium, also Erwachsenenbildung, Weiterbildung ähm, gegangen und wollte eigentlich fragen, ob ich irgendwie äh, mitforschen könnte in irgendeinem Bereich auf der Uni, einfach um Praxiserfahrungen ähm, zu machen. Sie hat daraufhin mir eben die Stelle als Studienassistentin angeboten, was ich natürlich auch sofort angenommen habe, weil das im Grunde ja es ist so der erste wirkliche Einstieg in die Erwachsenenbildung, wo du einfach wirklich super Überblicke bekommst. Und ja, somit war das eigentlich, würde ich sagen, jetzt so die größte Bereicherung einmal in dem Sinn. Ich habe aber vorher auch schon im Pädagogikstudium immer wieder gearbeitet und war da eben bei der AG Jugend für Gewalt und Rassismus, ist auch irgendwie so in Erwachsenenbildung einzuordnen. Und ja, bin dann eigentlich eben habe ich gewechselt zur ähm, Studienassistenz und habe dann eben im Juni, jetzt 2019, mein Masterstudium erst abgeschlossen, also wirklich sehr frisch, ähm, habe aber schon im April im Bildungshaus Retzhoff eben angefangen als pädagogische Mitarbeiterin. Ähm, das hat sie einfach auch durch Netzwerke, würde ich mal sagen, die ich immer im Studium und vor allem durch die Studienassistenz ähm, erworben habe, ähm, ja, entwickelt. Und seit April bin ich eben am Retzhof tätig und ja das ist einmal so meine Geschichte der Erwachsenenbildung, noch sehr kurz, aber immerhin. Schön, danke Sabine. Also ich höre da so raus, Engagement zeigen, dann wird man gesehen, so quasi mit dem, was man kann und ein bisschen entdeckt. ja, ja. Vielleicht sogar ein also, bisschen frech sein. So, hallo, da bin ich hat sie Arbeit für mich oder so? Ja, ja ich muss das so? sagen, ja. das war eindeutig das. Also ich habe wirklich an der Türe geklopft und habe gesagt, äh, mhm. ich bin da, ich will gern. Und ja, im Grunde haben sie so auch die Türen dann geöffnet, würde ich mal sagen. Und das war in meinem Fall extrem wichtig und auch gut so. Mhm. Da gibt es auch ein bisschen eine Parallele zu Monika, glaube ich, du hast doch erzählt, gell? du hast auch sozusagen äh, angefangen und hat, äh, dich engagiert am Institut, äh, bist sichtbar innen. geworden und es hat mit dazu beigetragen, dass ein Netzwerk entstanden ist und Kontakte entstanden sind, wo, wo sich Möglichkeiten beruflich tätig zu werden auch ergeben haben, ja. Mhm. ja. Genau, ja. Fein, danke, Sabine. Kommen wir alsbald mal jetzt noch zum Stefan. Stefan Sarcinowicz, wie war dein persönlicher Einstieg in den, dein Weg in die Erwachsenenbildung? Ja, du, du hast ja schon gesagt, dass ich von der Sozialarbeit komme eigentlich. Das heißt, ich habe in Wien studiert, Sozialarbeit studiert und bin dann eigentlich in den Jugendbereich zuerst eingestiegen. Ich habe dort in, in einem Medienzentrum gearbeitet, wo wir Videoprojekte, Radioprojekte und so mit Jugendlichen gemacht haben. Also das hat noch gar nichts mit der Erwachsenenbildung zu tun gehabt. Und habe dann dort, was sich eben später als, als glücklicher hat, glückliche Wendung äh, gefügt hat, äh, die Ausbildung zum Online-Berater gemacht, die allererste, die in Österreich angeboten worden ist, das ist 15 Jahre zwei her ähm, und das war auch dann der Grund, weil ein paar Jahre später, wo ich wieder zurück nach Graz gekommen bin, äh, ist eine Stelle ausgeschrieben gewesen als Bildungsberater und und zwar eigentlich ein Bildungsberater für die Oststeiermark, da habe ich mich beworben beim Bildungsnetzwerk Steiermark. Das, den Job habe ich nicht bekommen, aber zur selben Zeit hat die Kollegin, die für die Telefon und die geplante Online-Beratung zuständig war, ebenfalls gekündigt. Und dann haben, hat eben das Bildungsnetzwerk Steiermark auch jemand gesucht für die Telefonberatung und für den Aufbau einer Online-Beratung innerhalb vom Bildungsnetzwerk. Und ja, da hat mir dann die, die Ausbildung zum Online-Berater sehr geholfen. Das war halt etwas, was, was noch sonst noch kaum jemand vorweisen hat können. Und habe den Job dann bekommen, habe aber dann auch gleich die Ausbildung zum Bildungs- und Berufsberater machen müssen. In, am BIFEP in Strobl, die ein Lehrgang, der auch noch jetzt angeboten wird, weil mir ganz einfach die Beratungsausbildung gefehlt hat. Und die habe ich dann parallel quasi in den ersten zwei Arbeitsjahren in der Bildungsberatung gemacht. Die Bildungsberatung habe ich dann elf Jahre lang gemacht, also bis Ende 2018 eigentlich. Und jetzt seit Jänner bin ich in der Alpha Nova Akademie tätig im Bildungsmanagement. Und der Wechsel dorthin hat sich im Prinzip auch dadurch ergeben, dass, ich, dass mich die Leiterin von der Akademie gekannt hat von dem, von dem vorigen Job. Also der Einstieg war in meinem Fall mehr oder weniger jetzt vielleicht nicht ganz Zufall, aber etwas, so also ein Quereinstieg auf jeden Fall und, und eine glückliche Fügung, zur, selben, zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort zu sein. Und was schon auch geholfen hat, ist eben auch das, was ich schon zwei-, dreimal gesagt wurde, beim Bewerbungsgespräch dann auch einfach das Interesse an die Begeisterung für die Erwachsenenbildung. Das ist mir scheinbar gelungen, das wiederzugeben, dass mich das interessiert. Und ja, das war so die Kombination. Aus. Also ich habe nicht klassisch den äh, Pädagogikstudium Weg äh, Erwachsenenbildung gemacht, obwohl ich auch zwei Semester Pädagogik studiert habe oder drei Semester Pädagogik studiert habe, bevor ich auf die Sozialakademie gegangen bin, aber nicht mhm. abgeschlossen. Mhm. Mhm. Also ja. auch bei dir so ein, so ein Konglomerat aus ähm, natürlich Qualifikation, Ausbildung, die du mitgebracht hast, aber, auch gepaart mit sowas bei der Online-Beratung höher, ein bisschen so das Richtige zur richtigen Zeit anzubieten gehabt, oder? Kann man das sagen? Genau. Das ist das ja, also es ist einfach, das, der Grund, warum ich das gemacht habe, war auch so, ich habe es damals in dem Job nicht wirklich gebraucht, den ich gemacht habe in Wien im Medienzentrum, aber es war einfach also ein persönliches Interesse, da das zu machen, weil, weil mich quasi online, das, was sich da jetzt gerade alles entwickelt, sehr interessiert hat, das heißt, mhm. Und das, was die Medien betrifft, wo ich vorher gearbeitet habe als Medienpädagoge, alles was mit Video und Film und so zu tun hat, das war auch eigentlich ein, ein privates Interesse, das dahinter gesteckt ist. Das heißt, durchaus Dinge, die man privat interessant findet, Dinge, die man lernt jetzt nicht unbedingt in erster Linie für den Beruf, die können sehr wohl auch wichtig sein für einen möglichen Einstieg, weil man sich vielleicht gerade da dann ein Stück weit von anderen auch unterscheidet. Dass man sagt, ich habe da eine Fähigkeit oder ein Interesse, das da genau gebraucht wird möglicherweise. Mhm. Also das würde ich sagen, war so wichtig in meinem Fall, jetzt, was den Einstieg betrifft. Mhm. Kann man auch sagen, dass es, so, dass es eine Rolle spielt, dass man sich wenn es viele Bewerber gibt, das Stück abhebt mit etwas Besonderem. So wie du sagst, da gab es ein privates Interesse auch, das du mitgebracht hast, das da vielleicht eine Rolle gespielt hat. Würdest du das so sehen? Ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es einfach so, das ist eine kleine Institution, das Bildungsnetz ist keine große Institution und da ist es natürlich so, dass wenn man die Website betreuen, so kleine Sachen, die halt alles, was mit Online zu tun hat, da hat es in dem Sinn jemanden auch gebraucht, der da auch ein bisschen mit betreut und mitmacht, Sachen macht, die jetzt nicht unbedingt in der Stellenausschreibung war. Und das sind dann so Dinge, das war einfach ein Interesse, das ich schon vorher gehabt habe, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, sage ich mal so. Mhm. dass man den, den Job auch kriegt. Das heißt, auch das kann, sind auch Dinge, die man durchaus nicht verstecken muss, sage ich einmal so, sondern das auch beim Bewerben sagen, beim Reinschreiben kann, Dinge, die man gern, gern macht und die man, die man, wo man glaubt, da hat man Fähigkeiten. Wenn, auch wenn es vielleicht im ersten Blick nicht unbedingt als für die Stelle, die man, für die man sich bewirbt, äh, nützlich erscheint oder so, also sich da nicht zu verstecken Mhm. für Dinge, die man, die man kann. Ja. Mhm. Mhm. Finde ich ganz wichtig, was du sagst. Also wir haben ja auch bei CUNEDO sozusagen, habe ich über die Jahre erlebt, einige Bewerbungen. Und wenn ich so zurückdenke, wer bei uns geblieben ist, dann waren es manchmal auch völlig unerwartete Dinge, die, die, an die man vielleicht gar nicht denken würde. Also ähm, Beispielsweise jemand macht Musik und ist es gewohnt, auf der Bühne zu stehen. Sabine, was auf dich dicht trifft, ist ja auch zu, oder? Ja. Das ist sozusagen dein dein Musizieren, findest du, hat es für dich einen Unterschied gemacht, darin jetzt Erwachsenenbildnerin zu sein? Ja, ich glaube, ähm, es hat einen gewaltigen Unterschied gemacht. Ich habe eigentlich schon, kann man sagen, mit sechs Jahren angefangen, irgendwie auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu ja, musizieren. Und dazu gehört natürlich in jungen Jahren, aber auch in älteren Jahren Mut. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, jetzt irgendwie vor Menschen zu sprechen, ohne dass man irgendwie Panikattacken bekommt und natürlich ich finde, genau in der Erwachsenenbildung ist das eigentlich wichtig, dass ich mich vor Menschengruppen stellen kann und irgendwie ähm, etwas zu einem Thema referieren kann etc. Genau, manchmal macht das den Unterschied, wenn man sich ein bisschen abheben kann. Ja. Äh, fein. Stefan, vielen Dank. Lucia Pa hat inzwischen in den Chat auch einen Link gepostet zu einem Interview, einem kurzen Interview, das wir mit Stefan schon mal vor einigen Monaten geführt haben. Aber eigentlich ist es schon ein Jahr her, glaube ich, dass wir das gemacht haben. Da warst du wirklich noch Bildungsberater. Jetzt hast du sozusagen den Beruf nochmal gewechselt. Ja. Ähm, da gibt es auch das nachzusehen, was du dort über den Beruf der Bildungsberatung auch erzählst. Ja? Ähm, genau. Äh, übrigens von diesen, von diesen Videos gibt es halt auch noch mehr. Auch mit Winfried Hofer haben wir das gemacht und auch mit anderen Kolleginnen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Erwachsenenbildung und Aufgabenbereichen. Äh, Winfried, schön, dass du wieder da bist. Ist die Technik wieder im Griff? Ja, schauen wir mal. <lacht> wir sehen dich und wir hören dich, das ist schon mal ja. ganz gut. Ja, fein. Ähm, ich würde gerne würd gern, ähm, noch eine Erzählung des persönlichen Weges anschließen. Bei dieser Frage Berufseinstieg, Erwachsenenbildung, da beschäftigen ja viele, die äh, den Berufseinstieg suchen. Äh, so Bilder, die sie haben von Erwachsenenbildung, von diesem Beruf, von einem Job, den man da haben kann. Äh, Bilder im Kopf, äh, öffentliche Meinung, der man begegnet, Manchmal sind es aber auch Mythen oder Stereotype, die gar nicht stimmen. Gibt es da etwas, Es also was wo ihr Erfahrung gemacht habt damit? Ähm, so, so ein Mythos über den Beruf des Erwachsenenbilders oder Erwachsenenbildnerinnen, wo ihr sagen könnt, das habe ich glaubt oder das ist mir auch erzählt worden, in Wirklichkeit stimmt es gar nicht oder auch umgekehrt. Also gibt es auch solche Erzählungen, die, die euch früher begegnet sind und ihr sagt, das hat total zugetroffen? Stefan, darf ich dir vielleicht gerne mal anschließen? Ja, also wie gesagt, also dass jetzt ein Mythos ist, kann ich nicht genau beurteilen, aber ähm, es hat sich grunde genommen zum größten Teil bestätigt, dass die Erwachsenenbildung ein, ein extrem buntes Feld ist und dass Leute aus, aus unterschiedlichsten Bereichen immer begegnen. Also in den zwölf, mittlerweile zwölf Jahren, äh, wo ich beruflich in der Erwachsenenbildung tätig bin, habe äh, ich natürlich auch in diversen österreichweiten Arbeitsgruppen und, und bei Fortbildungen und bei Tagungen viele Leute kennengelernt und es ist wirklich äh, unglaublich, wie, wie äh, aus welchen Richtungen die Leute in die Erwachsenenbildung kommen und äh, erst in den letzten drei, vier Jahren, kommt mir vor, äh, wird es mehr, dass man wirklich auch die Leute, aus der, die den klassischen Weg, äh, kommt mehr von den Leuten begegnet. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es das Studium der Erwachsenenbildung so in der Form, wie es jetzt ist, also noch nicht so mit lange gibt und also ich finde ich habe das immer sehr bereichernd gefunden, dass dass die Leute sehr unterschiedliche Hintergründe haben, jetzt sage ich mal, berufliche Hintergründe haben und also da würde ich sagen, das hat sich für mich bestätigt, dass ich sage, so habe ich mir das auch vorgestellt, bevor ich in die Wachstum kommen bin, dass das im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu Schulwesen oder zur, zur Uni, wo, wo, die, wo, die, wo die, die Wege wahrscheinlich viel geradliniger sind und wo alles ein bisschen mehr geregelt ist, da ist es, ist es, ist es ganz anders eigentlich. Also vielfältiges Feld, vielfältige Menschen, und das hat sich für dich bestätigt, ist ja so, also, wenn genau. ich mir vorstelle, würde mich jetzt nochmal Stelle bewerben. Ich fände es ja durchaus ermutigend, äh, mal zu sagen, okay, da gibt es für mich auch sicher einen Platz in dieser Vielfalt, äh, weil da viel gebraucht wird an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Wissen, an, an Erfahrungshintergründen, ja, ähm, die dann mir da mit einbringt. Ja. Äh, Sabine, was gibt es in einem Mythos, dem du begegnet bist, das sich für dich entzaubert hat oder bestätigt hat? Ja, ich würde aber sagen, ein bisschen umgekehrt. Ähm hm. Ich habe im Studium immer wieder mitbekommen oder wenn ich einfach mit Personen gesprochen habe, was ich mache, ja Erwachsenenbildung, dann bin ich immer wieder, oder Pädagogik damals, dann bin ich immer wieder auf das gestoßen, dass die viele Personen gesagt haben, ah das mit Menschen, das kann doch eh jeder. Und Ach. irgendwie <lacht> habe ich mir dann so jetzt ähm, überlegt, während der Arbeit, es kann glaube ich nicht jeder und ich glaube, man braucht schon so gewisse ähm, ja, ein Grundverständnis von Erwachsenenbildung, von Pädagogik, aber natürlich vielleicht auch einfach so ein Gefühl, ähm, wie ist mit Menschen umzugehen, wie ist es, wie lernen Menschen und so weiter jetzt. Ähm, ja, und das hat sie für mich nicht bestätigt. Also ich finde Erwachsenenbildung kann nicht jeder also machen jetzt so grundsätzlich, ähm, einfach ohne Ausbildung, ohne ja, irgendein Vorwissen, würde man sagen. Mhm. Ja, genau. okay. <lacht> Danke, Sabine. Äh, vielleicht Monika, du warst ja so länger nicht am Wort. Gibt es bei dir so eine Meinung, der da begegnet ist, die dich entzaubert hat? Ähm, ja, wenn ich sozusagen ähm, als Volkshochschule, also dass ich das Programm einer Volkshochschule ähm, organisiere, ähm, ins Umfeld gehe, dann ähm, wird es sozusagen gewertet. Also Erwachsenenbildung wird ganz oft verbunden mit Nachholen von Bildungsabschlüssen, beruflicher Ausbildung, die einen ganz großen Wert hat, aber eben so wie in der Schulbildung kritisiert wird, dass das kreative Potenzial der Kinder brach liegt, dass sie ihren bestimmten Interessen und Begabungen nicht nachgehen können, dass die Schule nicht darauf achtet, dass Kinder gesund aufwachsen können. Also die Volkshochschule hat eben als allgemeinbildende Erwachsenen ein Bildungseinrichtung, die Möglichkeit, Begabung zu fördern, ja, im kreativen Bereich, im handwerklichen Bereich Angebote zu setzen. Ich kann ein Programm gestalten, wo wir mir die Teilnehmer erzählen, weil sie seit 28 Jahren Gymnastik am Vormittag besuchen, sind die so beweglich, wie sie sind. Und ich glaube eben, Gesundheit ist ein ganz ein wichtiges Gut für ein glückliches Leben. Und ähm, jeder möchte halt nicht in den Verein und den Wettbewerbsgedanken, sondern eben auch gesunde Ernährung, gesundes Leben, Bewegung ist ein wichtiges Angebot in unserem Bereich. Genauso wie man bei uns, ich weiß nicht, einmal habe ich 116 äh, Sprachkurse im Kursjahr an der Volkshochschule Steier im Programm haben. Und man lernt halt dann äh, nicht nur Englisch, Latein, Französisch, ja, sondern auch Kroatisch, Russisch. Phase haben wir im Programm. Also man kann wirklich den Interessen und dem nachgehen, was im Umfeld, im Alltag wichtig ist. Genauso kann man das auch beruflich äh, verwenden, aber es ist ja immer so eine Wertung und ähm, dagegen trete ich immer vehement auf, äh, dass ein Menschen mehr ausmacht, als das, die Bildung für den Beruf. ja, Weil das Leben sehr viel mehr bedeutet. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich jeden Doktor damit gebracht, zu erklären, was Bildung sagen kann. Ja. Fällt mir ein, die haben wir gebracht zum Thema arbeitsmarktorientierte Erwachsenenbildung und da wird diese starke Frage auch ganz stark gestellt. Ja, also, äh, wie ist es, wenn man Bildung ja. nur eng führt auf das verwertbare äh, Wissen, dass man die Kompetenzen, die man quasi am Arbeitsmarkt verkaufen kann, es gibt ein schönes Beispiel in dieser Ausgabe, wo uns Bildungsberaterinnen berichtet haben, dass sie KlientInnen haben, die eine Ausbildung abschließen und sich dann fürchten, dass sie danach den Job verlieren könnten, weil sie vielleicht das gleiche machen sollen wie vorher, aber jetzt besser bezahlt werden müssten. Also auch solche absurden Effekte von, von beruflicher Bildung gibt es danach und da ist dann nochmal die Frage, wie, wie soll man Bildung anlegen, damit, damit diese Engführung nicht passiert und dass sozusagen der Weg, den man verspricht, dann vielleicht sich gar nicht einstellt. Ja? Genau. Ja, Winfried, welches Mythos über Erwachsenenbildungstier begegnet und hat sich bestätigt oder auch aufgelöst. Also diese Mythen sind natürlich schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, weil ich ja sehr häufig mit, mit Leuten zu tun hatte, die oder die mir nahe waren, aber die so gesellschaftlich sehr am Rand waren. Das, dass dort dieser Zugang zur Erwachsenenbildung gar nicht besteht, weil sie das Wort wollen kennen. und mhm. diesen Zugang gar nicht hoffen. Aber dann diese, in diesen Eintritt dann in diesen Bereich, dann so, so sich in zwei Bereiche, dann, oder zwei extreme dann gliedert. Das eine ist so ein starkes Vorurteil, und das sind die total Verkopften, die vom Leben Ahnung haben und die uns jetzt erzählen wollen, wie das Leben geht die mhm. eh nur studiert haben und die mhm. in ihrem Leben waren. Und auf der und Antwort, ist das auch <lacht> das, was sie <lacht> früher... Naja, zur Zeit natürlich schon, ja klar, freilich sind wir alle, ne. Aber, aber was, was schon auch dann auffällig war in dem Moment, wo sie dann eintreten, in, in Ausbildungskontexte dann die Erwartung, so wie ihr es früher angesprochen habt, dieser rein beruflichen Qualifizierung unheimlich stark ist, ne? Und die, diese Einführung, die, die merke ich, ist im Moment auf der einen Seite wirklich ein Mythos und auf der anderen Seite gibt es schon so Tendenzen, dass man halt Bildung immer nur in beruflichen Zusammenhängen sieht. Und das, das würde ich sehr kritisch sehen. Das ist für mich einfach nicht so. Mhm. Das geht ja in ganz andere Bereiche. Also wo jetzt wirklich ja. Innovation passiert, ne? Innovation passiert ja in ganz anderen Bereichen. Nur aus Kompetenzorientierungen raus. Und da haben wir schon eine Chance ich, in der Erwachsenenbildung, dass wir diese reine Kompetenzorientierung schon ein bisschen übersteigen können, weil wir schon riesig lang ne, geschichtlich halt in diesen informellen Bildungskontexten unterwegs sind. Nicht in den formalen, mhm. sondern in den informellen. Das ist wie schon. Ja, wie ja. ich finde, bemerke ein bisschen, manchmal, wenn du etwas lauter sprichst, verstehe man die ein bisschen besser. Ja. So. Das äh, das bitte, vielleicht vielleicht <lacht> kannst du ein bisschen äh, mit darauf achten, ich kann es von hier aus leider nicht steuern. Danke dir. Ja. Ja, das führt uns jetzt noch mal in äh, eine inhaltliche, fachliche Diskussion, auch der Bildungsbegriff. Ich möchte dazu kommen ja. zu unserem Thema Berufseinstieg ein Stück weit. Ähm, ich möchte auch Sie, liebe Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Teilnehmer jetzt zu diesen Mythen und Bildern, die man hat von Beruf, Erwachsenenbildung, eigentlich befragen. Aber vorher, die Gelegenheit nutzen, es gab ein paar Fragen im Chat, vielleicht können wir so Informationswissensfragen, vielleicht können wir die kurz noch klären. Frau Scherer hat da geschrieben, jetzt an dich Monika gerichtet, ist es eigentlich möglich, neben dem Studium schon beratend mhm. tätig zu sein? Braucht man da einen Abschluss dafür, einen Bachelorabschluss? Also neben dem Studium, ich war, habe auch im ersten Semester, auf dem zweiten Semester sozusagen, in der Studienrichtungsvertretung engagiert und habe ganz viel Beratungserfahrung ähm, mit Erstsemestrigen im Studienverlauf zur Orientierung im Studium, gesammelt und eben auch vor meinen Abschluss bei First Students in der Verwaltung zum Arbeiten angefangen. Also eine Organisation von einer Veranstaltung, Engagement an der Universität setzt in keinster Weise einen Abschluss voraus und die Universität ist ein ganz, ein ganz attraktives Arbeitsfeld, ja, um eben Erfahrung sammeln zu können, das dann eben in anderen Fällen vorweisen zu können. Ja. Keine Weise setzt das an Studienabschluss voraus. Es ist das, ähm, wie man sie eben an der Universität engagiert. Und ich glaube, da kommt auch sehr auf die genaue genau, also genau das Betätigungsfeld an. Also wenn ich jetzt dich anschaue, Stefan, zum Thema Beratung, es gibt ja durchaus Bildungsberatung, wo es sehr klare Zugangskriterien gibt, wer dort beraten darf oder nicht. Ja, ja also das ist tatsächlich so, je nachdem, für welchem Projekt man arbeitet, gibt es Vorgaben seitens des Geldgebers des Fördergebers. Im AMS-Kontext wird sehr oft schon Berufspraxis, also Stunden von Trainingstunden zum Beispiel verlangt. Ansonsten, ja, also in der Beratung würde ich mal sagen, ist es ohne, ohne irgendeine Beratungsausbildung mittlerweile sehr, sehr schwer, irgendwie Fuß zu fassen. Beziehungsweise irgendeine, irgendeine Praxis in, in, im Beratungsbereich oder in einem anderen Bereich der Erwachsenenbildung wird sehr oft vorausgesetzt, sage ich mal. So, ja. das, das ist so meine Erfahrung. Das ist sozusagen ist meistens Genau. Ja. Psycholo also es sind Psychologen genauso, die in der, in der Bildungsberatung landen, dann äh, also die, die vielleicht auch eine Zusatzausbildung in der Beratung haben, ähm, aber jetzt frisch eingestiegen nach dem Studium in die Bildungsberatung ist wahrscheinlich, also es ist nicht der Bereich, in dem man erst, als Erster reinkommt in der Erwachsenenbildung. Mhm. Ist schon so meine Erfahrung. Mhm. Ja. Woran liegt das, glaubst du? Ist es so, dass man einfach einen breiten Überblick braucht und Erfahrung, um dann gut beraten zu können? Naja, also die Beratung ähm, ist ja im Prinzip ähm, eine sensible Angelegenheit, wenn man so wie die Leute, also das ist meine, die Leute, die bei uns in der Bildungsberatung... Äh, gekommen sind, da ist oftmals, geht es nicht nur darum, Fragen zum Bildungssystem zu beantworten oder Fragen, äh, was, was gibt es für einen Kurs dort und da, sondern das sind oft Leute, die in, in, in Umbruchsphasen kommen, Leute, die nach einem Burnout kommen, Leute, die ähm, eine schwierige Phase durchmachen, äh, die ihren Job verloren haben. Also da sind so psychosoziale Themen oder, oder mhm. sage mal oft sehr oft auch dabei ja, und und so so gesehen ist es so dass die, die einerseits die fördergeber aber andererseits auch die arbeitgeber äh, leute schon bevorzugen oftmals die wo man weiß die haben schon beratungserfahrung die haben mhm. schon mit leuten gearbeitet die ja. die also die, die können mit diesen mit diesen äh, in diesem eins zu eins setting auch mit den, mit den schwierigen themen umgehen mhm. ja also, also ich würde das auch bestätigen so mit meinen beobachtungen dass die, die Bildungsberatung weniger ein Berufseinstiegsfeld ist, aber sozusagen eine mögliche, wie man oft sagt, horizontale Karriere in der Erwachsenenbildung. Man steigt in den Bereich ein und dann äh, findet auch der Umstieg in den Bereich Bildungsberatung äh, und Coaching und so weiter auch statt. Ja? Mhm. Fein. Ähm, es ergibt sich gerade so, dass da einige Fragen im Chat auch eintrudeln. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei diesen Fragen, damit wir unser Publikum da auch gut abholen. Da ist zum Beispiel auch eine Frage, die vielleicht auch für dich, Monika, ganz gut passen würde. Ist jetzt sozusagen ein Bachelorabschluss, also was muss man für Kriterien mitnehmen, um als Trainer, als Trainer in zum Beispiel an der Volkshochschule tätig zu sein? Ist es der Bachelorabschluss, reicht es aus oder braucht man eigentlich etwas ganz anderes? Ist es so einheitlich beantwortbar? <lacht> man braucht einfach das man unterrichten möchte. Ja? Also wenn man bei uns einen Deutschkurs unterrichten möchte, nützt ein Bachelorabschluss in einem Pädagogikstudium gar nichts, da braucht man das, das. Ja? Ähm, oder man hat eben ähm, eine Fremdsprache, die man unterrichtet, oder man hat ähm, ein Handwerk, ein, ähm, ein einen kreativen Inhalt, ähm, Fitnessinhalt, also man braucht ein Fachwissen, das man vermitteln möchte und das Pädagogikstudium gibt dann das äh, methodische, didaktische Können, die Umsetzung, ja, aber das Fach ergibt sich daraus nicht. Ja? Also man kann jederzeit an einer Volkshochschule sich als Referentin Referent bewerben, aber man muss den Inhalt sozusagen vermitteln können. Ja? Ja. So. Und also was ich auf der ist, dass Personen mit einem Abschluss in Pädagogik, Erwachsenenbildung durchaus äh, als Fach sowas mitbringen, wie natürlich Pädagogik, aber viel dieses Thema soziale Kompetenzen, äh, solche Skills sozusagen, und dann als Fach auch unterrichten. Ja? Also, wenn ich an meine eigene berufliche Entwicklung denke, ja. habe auch zunächst einmal äh, Gruppendynamik, Teamwork, solche Dinge unterrichtet, die ich auch im Studium ja. sozusagen auch angeeignet habe. Ja? Mhm. Fein. Ja. Äh, wenn wir da gleich bleiben, äh, vielleicht darf ich das Wien für dir zuspielen. Da gab es auch eine Frage, wie ist es eigentlich, wenn man in der Erwachsenbildung Selbstständigkeit queren möchte, ist, ist da die Ausbildung sowas wie das Zugangskriterium oder ist das eigentlich nach wie vor recht ungeregelt? Da hast du sicher mehr Erfahrung noch dazu. Ja, die Ausbildung die, die hat mehrere Funktionen. Also Eine ist natürlich die fachliche Qualifizierung, ob das so wie bei mir im Handlungsorientierten ist oder in der Unternehmensberatung. Oder im Coaching. Und auf der anderen Seite ermöglicht sie natürlich sowas wie, wie Vernetzen. Also man kommt da ohne, ohne diese Vernetzung in den Bereichen aus. Und da bietet natürlich Ausbildung unglaubliche Chancen. Nur sind diese Ausbildungen im letzten Jahr nicht unglaublich inflationär geworden. Es gibt wahnsinnig viele am Markt. Es gibt sehr viele, die auch an Universitäten natürlich andocken mittlerweile. Also Universitätslehrgänge oder also Studien. Mittlerweile kann man ja auch Coaching studieren und Beratung studieren sinnvoll ist. Aber ich, ich vermute im Moment, kommt man um eine Ausbildung nicht herum, außer, weil es in meinem Bereich in einem anderen Feld sehr erfolgreich und wird gut wahrgenommen. Also, das merke ich sehr stark in meiner mhm. Form der Beratung und der, und, und, und, und der Unternehmensberatung und des Coachings, dass sehr viele Leute aus dem Sport beispielsweise, Mhm. den Bereich sehr, sehr schnell anrufen, ohne Ausbildung. Also die eben was weiß, wie sie zu Erfolgen kamen. Und mhm. natürlich auch Leute, die sehr gut Unternehmen geleitet haben, was gegründet haben, was erfunden haben. Die sind dann im Bereich der Beratung natürlich auch sehr gefragt und die kommen sehr häufig ohne Ausbildung aus. Mhm. Die machen das zum Teil auch sehr gut. Folgen die sich unter Umständen danach und dann irgendwie auf ein, anderes, auf ein anderes Niveau und natürlich mit okay. der Zeit. Aber da braucht man schon eine sehr hohe, sehr hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Was ja, du ansprichst, ist ein, also, also führt ein bisschen in dieses. Entschuldigung. Ähm, was du ansprichst, führt ein bisschen in, diese, in dieses. Äh, oft ähm, gegenübergestellte Thema Qualifikation und Kompetenz sozusagen. Ja? Wenn du sagst Sportler, die als Trainer ja, die aktiv werden, ja. äh, ähm, Unternehmens... Äh, Chefs sozusagen und Chefinnen, die dann in der Erwachsenenbildung als Trainer, als Coaches noch tätig werden, da ist auf die Karriere sozusagen umgekehrt und ähm, die haben gewisse Kompetenzen und Erfahrungen, die sind für andere goldes Wert, vielleicht haben sie die pädagogische Qualifikation noch nicht und eignen sich die nachträglich an. Es gibt ja in Österreich auch das schöne Modell der, der WBA, der Weiterbildungsakademie, wo man ja sozusagen also am Weiterbildungsweg dann auch einen Abschluss in der Erwachsenenbildung erwerben kann, ohne ein Studium zu haben, äh, indem man Berufserfahrung nachweist und einzelne Weiterbildungen, die man absolviert hat. Um jetzt noch mal kurz zu der Frage zurückzukommen, von der wir auch ausgegangen sind, war ja auch, ist es möglich sozusagen auch selbstständig einfach da zu arbeiten? Mein Kenntnisstand ist ja, dass es ein bisschen auch davon abhängt, welches Betätigungsfeld man sich da genau sucht. Also klassisch als Kursleiter, Trainer, Erwachsenenbildung tätig zu sein, selbstständig, das kann man eigentlich im Grunde mal ohne weiteres, das ist nicht geregelt, sehr wohl aber, wenn man zum Beispiel im Bereich des Wirtschaftstrainings geht und einen Gewerbeschein haben möchte, dann, dann muss man sich natürlich einmal sozusagen einen Qualifikationsnachweis bei der Wirtschaftskammer unterziehen, damit man diesen Gewerbeschein auch bekommen kann. Ja? Genau, das ist vielleicht wichtig. Also sozusagen der Abschluss in der Erwachsenenbildung ist nicht zwingend Zugang zu bestimmten Betätigungsfeldern, das ist nur sozusagen teilweise recht vage geregelt in Österreich. Ähm, mal schauen, ob es so bleibt, kann sein, dass wir in zehn Jahren eine andere Situation erleben. Wenn man schaut in den Bereich der Supervisionen, da geht es gerade ziemlich runter. da wird äh, heftig gestritten zwischen Wirtschaftskammer und Supervisorenverband, wer das darf und wer nicht. Ja? Also, da gibt es natürlich auch Interessenskonflikte dahinter. Genau, ja. Gut, ähm, ich nehme jetzt noch zwei Fragen auf aus dem Publikum, dann würde ich gerne die Umfrage starten. Sören ähm, hat da geschrieben, ist Überqualifizierung am Arbeitsmarkt durch Weiterbildung und dadurch entstehen am Arbeitsmarkt wirklich ein verbreitetes Phänomen? Ähm, so, da komme ich jetzt nicht gleich ganz mit, was das mit unserem Thema zu tun hat. Vielleicht verstehe ich es noch nicht ganz. Der Arbeitsmarkt der Erwachsenenbildung, äh, weil Überqualifizierung ist hier, glaube ich, kein primäres, also kein, kein großes Thema. Habt ihr dazu eine, eine Antwort parat? Oder vielleicht war das im Kontext des Magazins gedacht, das ich vorhin erwähnt habe, zum Thema Arbeitsmarkt. Also ich... Also Überqualifizierung und... Stellt Ich und um Arbeitsmarkt Ach, in der, in der nee, nicht so. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander gesprochen. Vielleicht mehr Winfried. Ja, nein, also was mir immer wieder begegnet, ist natürlich, wenn, wenn junge Leute auf den Markt kommen, dass sie mit sehr, sehr extrem niedrigen Stundensätzen beginnen. Die, mhm. haben Top die haben Top-Qualifizierungen, die haben Superstudien, die haben Doktorat, die kommen von der Uni und arbeiten dann für 20 Euro in der Stunde. Motor mhm. unter Umständen. Und das, das ist ein Thema. Also wie, wie kann, wie kann dieser, dieser Markt und sie sich da bewegen, in irgendeiner Form sich so entlohnen, dass es für sie entspricht und dass sie in irgendeiner Form gut leben können? Mhm. Also da ist Überqualifizierung machen wir wirklich nicht. Vielleicht Also die Qualifikation steht nicht immer in direkten Zusammenhang linear mit dem, was man an Verdienst machen kann. Ne? Genau, ja. Das sieht man ja. Monika, du hast vorhin ein kurzes Wort erhoben. Möchtest so du zu der Frage noch was sagen? Ja, ich denke, wenn es eine Stellenausschreibung gibt, dann werden da Qualifikationen angeführt und nach denen wird man in diesem Bereich eingestuft. Wenn man die übererfüllt, dann stützt sich halt der, der die Stelle vergibt, die Frage, ob man damit unzufrieden ist. Ja, aber äh, überqualifiziert in dem, in dem Sinne, äh, wenn man vermitteln kann, dass man das Tätigkeitsfeld interessiert und eben man nicht andere Erwartungen hat, dass das, was angeboten wird, denke man kann nicht hinderlich sein. Ja, Also... Aus meiner Erfahrung ist man in dem Sinne überqualifiziert, ähm, ja, wenn man als Doktor, mit einem Doktorat nur im wissenschaftlichen Bereich arbeiten möchte, ja, aber wenn man andere Bereiche genauso interessant findet und eben diese wissenschaftliche Herangehensweise äh, für andere Aufgabenfelder nützt, dann ist, man, ist es nicht hinderlich, auf keinen Fall. Okay. Eine Frage hat uns noch erreicht, die spiele ich noch auf und dann möchte ich meine Umfrage machen. Ähm, es war vorher bei eurer vorstellungrunde ein bisschen herauszuhören, dass, dass es so eine Rolle spielt, sich abzuheben, sozusagen. Ja? Also Bei dir, Stefan, haben wir das angesprochen. Ähm, private Erfahrungen, Interessen, die man hat, die können einen Unterschied machen, sozusagen, wenn ich mich bewerbe, um stelle oder bei dir, Sabine. Die Erfahrung als Musikerin, gewohnt zu sein, auf der Bühne zu stehen, ist auf der, wird sozusagen als Kompetenz erlebt von, von Arbeitgebern. Äh, zusätzlich zur Qualifikation, die vielleicht einen Unterschied macht. Äh, Sarah hat da die Frage in den Chat gepostet, wie kann man sich abgesehen von Zusatzqualifikationen abheben? Wie macht man sich da einen Namen? Wie war es denn bei euch? Fällt euch da was ein oder habt ihr Beobachtungen dazu? Wie fällt man auf in der Masse? Also ich, kann, ich könnte da in Erfahrungen... Von, die ich, von Studierenden, die, die Praktikers gemacht haben und der eine oder die andere auch dann bei uns gearbeitet hat in der, in der Zeit der Bildungsberatung im Bildungsnetzwerk, da war einfach auffällig, dass sie durchaus das waren also die haben grundsätzlich einmal ihr Praktikum in einer Erwachsenenbildungseinrichtung gemacht, bis sie sich ausgesucht haben, weil sie gesagt haben, der, genau der Bereich interessiert mich. Und äh, das waren durchaus wächst Leute, die sehr äh, eigeninitiativ gearbeitet haben. Das heißt, die haben, die haben nicht lange gebraucht, um sich einen, einen, einen Bereich zu suchen in, in, in der Institution, wo sie sagen: Ja, das setze ich jetzt meinen Schwerpunkt, da mache ich jetzt was. Und das nehme ich auch ganz selbstständig in die Hand. Sei es äh, im, im Evaluieren, Telefonumfragen dann machen und auswerten. Äh, das <lacht> das waren so also Recherchetätigkeiten, sagen, ja, da gibt es ein Thema, das ist gerade aktuell, ich nehme das in die Hand und ich recherchiere. Also es, es ist, geht darum zu sagen, ich ein Praktiker zum Beispiel, nicht, ich warte nicht darauf, dass mir ähm, jeden Tag Arbeit gegeben wird, sozusagen, sondern ich schaue, was gibt es da, was kann ich da im Rahmen dieser Institution machen und wie kann ich mich Eigeninitiativ einbringen und wie kann ich selber Schwerpunkte setzen. Und wenn man schon einen Schwerpunkt hat, das haben wir auch gehabt, bei, bei Leuten, die Bachelor- oder Masterarbeiten geschrieben haben, die haben gesagt, ja, sie haben, sie haben da Interesse, sie würden da gern äh, quasi die Arbeit oder Umfrage machen oder äh, wissenschaftlich, wissenschaftlich zu einem Thema schreiben, wie zum Beispiel wie evaluiere ich ähm, äh, Qualität von Vortragenden oder so, haben wir jetzt einmal gehabt. Äh, also so, man kommt mit einem Thema rein, das der Institution hilft, äh, der mit, wo man sagt, da kann man gut zusammenarbeiten, das passt und man schafft das selbstständig durchzuführen. Natürlich mit Unterstützung der, der erfahrenen Kollegen, aber im Grunde genommen sehr eigenverantwortlich. Und das sind dann auch die Leute, die, wenn ein, ein Job also ausgeschrieben ist, die man sich hernimmt als Erster und die man kontaktiert. Und man sich denkt, okay, das, das hat gut geklappt, die Zusammenarbeit, das war sehr eigeninitiativ und ähm, ja, also der Eindruck quasi, den man macht beim Praktikum oder bei einer Masterarbeit, das ist, mhm. ich denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also durchaus auch hier wieder initiativ werden, Ideen einbringen, äh, kreativ. Äh, und ich höre auch ein bisschen raus, äh, wenn man ein Problem sieht, das besteht, wo sich jemand um eine Lösung kommen sollte, dann kann man auch auffallen, oder? Also quasi beobachten, genau. teilen und sagen, das, da könnte man was recherchieren, da könnte man was machen, da könnte ich was dazu ausarbeiten, äh, ist auch eine Möglichkeit wo man aufzählen kann, dass man eigene Initiative einfach auch auf Probleme zugeht und um Lösungen sich bemüht. Ja, ja ich würde da gerne jetzt mal eine Umfrage dazwischen schalten äh, an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Ähm, wir hören ja unterschiedliche Aspekte, wie sozusagen ähm, Berufseinstieg gelingt, wie dieser Weg gelingt. Äh, ich habe jetzt vorbereitet so einige Annahmen, wie man eigentlich Karriere in der Erwachsenenbildung macht und möchte Sie einladen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Ähm, was ist da sozusagen dazu zu sagen? Sie können mehrere Antworten anklicken. Ich würde vorstellen, suchen Sie sich mehr als drei aus und verschwimmt so das Ergebnis total. Aber die drei, die Sie am wichtigsten finden, schauen wir uns die an. Und das klicken geht schon los, sehe ich im Hintergrund. Sie sehen die Ergebnisse noch nicht. Ich schalte es dann frei, wenn es passiert ist. Beteiligen Sie sich jetzt gerne an dieser Umfrage. Die gebe Ihnen mal ein bisschen Zeit, um zu schauen, was da ein Ergebnis rauskommt und wer es dann auch unserem Podium zuspiegeln, damit wir uns ein bisschen diskutieren können, ob dieses Ergebnis sozusagen auch euren Wahrnehmungen entspricht, ob wir da was ähm, ja, vertiefend diskutieren können. bin schon mal gespannt, wie macht man Karriere in der Wachsangbildung. Ähm, Durch eine interessante Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, was verstehen wir da unter Karriere. Ja? Das haben wir hier natürlich nicht vorausgesetzt. Äh, ähm, das können wir vielleicht dann auch noch mal kurz ansprechen. bedeutet Karriere in der Erwachsenenbildung. Ein paar Fragen an uns jetzt? Entschuldigung, <lacht> ja, also, da möchte ich dann nochmal darauf zu sprechen kommen, es war jetzt noch nicht so, das war noch rhetorisch. <lacht> ja, ich zähle jetzt noch von fünf okay. runter und dann, dann schließe ich die Umfrage. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Okay. Also nämlich 5, 4, 3, Sie können noch kurz klicken. 2, 1. Und dann beenden wir die Umfrage und schauen uns an, was ist dabei rausgekommen. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle die Ergebnisse. Die häufigste Nennung hier, ist hier Kooperation und Teamfähigkeit, Gleich gleichauf mit konkrete Fähigkeiten und Kompetenzen, die man mitbringt. Was wir vorhin in der Diskussion auch ein wenig hatten. Zusatzqualifikationen an dritter Stelle, wenn ich das richtig jetzt anschaue. Mit den richtigen Leuten bekannt sein an vierter Stelle, dann kommt ex equa, gute Ausbildung und auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein, also das Glück, das Quäntchen Glück spielt eine Rolle und alle anderen Punkte sind eigentlich weit abgeschlagen dahinter, noch irgendwann mehr Leistung verlangt wird und so weiter und so fort, Bereitschaft außerhalb der gewöhnlichen Zeiten, also Bereitschaft zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten, sich was aufbauen, dann profitieren, Lebensstil, Ellbogentechnik, das hat hier wenige Nennungen erhalten. Jetzt schaue ich mal euch vier an, was denkt ihr von diesem Ergebnis? Ist es repräsentativ? Deckt sich das mit, mit euren Erfahrungen? Also vielleicht schauen wir mal die, die Top 3 an, ja, die hier genannt wurden. Wie macht man Karriere? Nämlich Kooperation und Teamfähigkeit zeigen, konkrete Fähigkeiten und Kompetenzen haben und Zusatzqualifikationen. Was denkt ihr dazu? Ist das ein, ist das ein, entspricht das euren Erfahrungen oder widerspricht ja. jemand total? Ja, das könnte schon so stimmen. Also Kennt ich so glaube ja, ja, also Kooperation, Teamfähigkeit würde ich schon wirklich sehen, ja. Warum ist es so wichtig? Ja, ich glaube also, dass diese dass dieser erste Einstieg in in das Feld, in diese Berufsfeld ja sowieso eine Kooperation. Also war, war wirklich, das deckt sehr ein bisschen auch, dass man diesen richtigen Leuten bekannt sind, aber das, das ist eher so ein bisschen in Richtung getriggert, mhm. meine, eher, dass man sie mit Leuten, die, die, mit denen man sich gut versteht, wo man inhaltlich irgendwie auch ganz gut so antocken kann, die mhm. wo es auch durchaus eine freundschaftliche Ehe gibt das Thema uh, entwickeln sie dann aus Netzwerk Netzwerke heraus, das kann man auch gut beschreiben, so denke ich, also szenenartig gestaltet uh -huh. sie das und, und das kann man schon und dann wirklich langfristig einfach zu so einer Karriere kommen, also uh -huh. einfach auch dann dort zu bleiben. Was, was schon glaube ich dazu gehört wäre auch, dass man manchmal auch durchaus Dinge sagt, die jetzt nicht alle sagen, also durchaus auch, auch ein bisschen ausfallen. du vielleicht ein bisschen kontroversielle Standpunkte. Und gerade dann, wenn das Szene dann auch noch repräsentiert wird, ne? also eine Gruppe von, von, von Leuten, da kommt es dann auch stärker in die Warnung, ne? Und dann kann man schon, schon auch freier agieren. Also ich habe oft das Gefühl, es wird einfach so viel an Binsenweisheit manchmal in unserem Bereich vermittelt, das jeder kennt. Ne? Das kennt man der, der <lacht> Der Michel sehr sagt jeder, jeder der drin sitzt in einer Vorlesung, in, einer Seminar, in einem Seminar, in einer Lehrveranstaltung, kann das, was dort gesagt wird, jederzeit googeln. Jederzeit, um mhm. man was macht. Mhm. Also manchmal geht es auch darum, Dinge neu zu kombinieren, kontroversiell mhm. zu kombinieren und dann halt über, über so eine Kooperation eine Geburt draußen zu kommen. Und das kann, mhm. glaube ich, langfristig zu einer sehr guten, sehr guten Mhm, mh. Ich finde, Winfried, du hast jetzt was sehr, also, ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt zwei Dinge da zusammengeführt hast. Dieses kooperieren, Teamfähigkeit, mit den richtigen Leuten bekannt sein, Netzwerken sozusagen. Das ist ja heute schon mehrmals gefallen. Äh, viele von euch haben berufliche Schritte gemacht, weil sie, ähm, angeboten bekommen haben bei den richtigen leuten sichtbar geworden sind sozusagen auf dem haftet oft so in gesprächen auch äh, der nimbus an das ist so quasi wie äh, türklinken putzen man muss sich über ein gesicht zeigen äh, seilschaften wie du das genannt hast aber du hast da gesagt dass äh, das ist sozusagen da geht es um mehr da geht es oft auch da um eben kontakte äh, pflegen äh, und eben auch da sichtbar werden vielleicht kooperieren was gemeinsam machen aber thema interessantes diskutieren und so sozusagen einen Kontakt pflegen, der über sozusagen ein oberflächliches Kontakt halten oder Kontakt aufbauen hinausgeht, ja. ja. Hm. Monika, wie ist deine Erfahrung dazu? Sehr schnell auf. Ja. Also so wie ich glaube, um, also man kann die dadurch ja. auszeichnen, wenn man ähm, ja, wenn man das so ähm, wahrnimmt, das konkrete Fähigkeiten, Kompetenzen das, das mit einschließt, dass man sich für aktuelle Entwicklungen interessiert und die eben aufgreift, ja, so wie der Winfried schon gesagt hat, wenn man nicht nur in diesem System wiederholt, sondern erkennen lässt, dass man Gestaltungswille hat, Interesse an zukünftigen Entwicklungen, an aktuellen Entwicklungen, eben so wie der Stefan erzählt hat, dass er eine neue Ausbildung zu dem Moment gemacht hat, wo es ganz angefangen hat, eben ähm, dass es diese Ausbildung zum ersten Mal gab, also das, dass man aktuell und interessiert am ähm, aktuellen, also an dieser Wirklichkeit, in der wir leben, ähm, ja, das ist, denke ich mal, das, was ein das ist ein Ab Abheb von anderen, also eine Gestaltungswille, eine Idee, äh, wohin es gehen könnte, äh, was man aufgreifen sollte ähm, und da ist zum richtigen, Zeit, zum richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein, ja, das bedingt sie. Ja, Also, das kann ich eigentlich in dem Sinne bestätigen. Ja. Mhm. Also, es klingt ja nach so einem Konglomerat, oder? Also, man muss eine gute, also, Ausbildung sollte man mitbringen, aber zumindest irgendwie in bestimmten Bereich, in dem man sehr satt Kompetenzen hat, so wie das Windfit für ihr beschrieben hat, wie ein Spitzensportler, der, was im Metalltraining vermittelt vielleicht, ja. <lacht> Aber dann natürlich eben auch Kontakte aufbauen, pflegen, schauen, dass man sozusagen auch dort, wo man gern hin möchte, mit Leuten bekannt wird. Das scheint eine Rolle mitzuspielen. Ja? Sabine, was denkst du zu diesem Ergebnis? Wir hören dich gerade nicht, Sabine. Ich glaube, das Mikro ist glaube ich nicht ja. deaktiviert. Ja, yes. geht wieder, ja, danke. Es geht wieder. Okay. Ähm, ich denke, ähnlich wie die Monika und der Winfried, muss ich sagen. Äh, für mich ist eben eigentlich ein Bereich von den ganzen Antworten, also aus allen, ein bisschen etwas. Ähm, ja, ich glaube einfach, Karriere zu machen, ist natürlich jetzt auslegbar, was, was ist Karriere? Für den einen ist Karriere das, für den anderen ist Karriere das. Und eben dafür, für diese Art, für diese individuelle Art von Karriere, brauche ich eigentlich dann auch individuell diese Antwortmöglichkeiten vielleicht. Und ich glaube, somit kann man das gar nicht so allgemein sagen, was braucht man für Karriere, weil jeder sieht eben Karriere unter was anderem. Und wobei ich mir auch ganz sicher bin, so eine persönliche, individuelle Karriere, ist schon auch machbar, wie die Monika eben gesagt hat, in dem, dass man sich hervorhebt, in dem, dass man sagt, eben wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da bin ich und das kann ich und vor allem auch das Netzwerken, das ist für mich eigentlich auch eines der wesentlichsten Elemente zur Karriere, sich sichtbar machen. Mhm. Mhm. Stefan, mit dir würde wir gerne auf das andere Ende sozusagen dieser, also der, der Ergebnis ist schauen, also die Dinge, die da ga, kaum gekriegt wurden. Ähm, mhm. Ellbogentechnik braucht man nicht in der Erwachsenenbildung, ist das so? Äh, meine Erfahrung ist, dass, dass man es nicht braucht, aber wie das schon öfter gesagt wurde, also auffällig sein äh, oder Engagement und Initiative zu zeigen, äh, ist das, was es braucht. Das, das heißt nicht, dass man andere weg boxen muss, aber man, man braucht natürlich die, man muss gesehen werden, sage ich. Das, das ist ganz sicher so und ich denke mal jeder hat die Gelegenheit quasi sein, sein Engagement zu zeigen, ohne dass man andere bewusst versucht auszustechen oder so, also man muss sich halt diesen ein Stück weit auch seinen Teilbereich oder seine Nische, ist vielleicht zu klein gesagt, aber seine Themen suchen, wo man, wo man ein echtes Interesse hat. Weil dann ist es authentisch und dann wird dann dann wird man auch rausstechen, sage ich jetzt. Also ich denke mal, authentisch sein ist da ganz ein ganz wichtiger Punkt. Man braucht schon eine Prise, also man braucht tatsächlich ein Interesse an dem Feld und an den Themen, die dieses Feld haben. Und wenn man das hat, dann wird es auch nicht so schwer fallen, wahrscheinlich da sich da vielleicht mehr als andere Uh, wissen anzueignen oder, oder Engagement zu zeigen, dass also Ellbogentechnik, wir wäre mir noch nicht aufgefallen, dass das mhm. wichtig ist, in dem Sinn. Okay. Ja, Frank, ja, da was das sonst noch ja? ist? Es ähm, also gibt, gibt eine Reihe von Aspekten, ähm, die dann noch gekommen sind, zum Beispiel, also die Frage, hat man Bereitschaft, äh, sich zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten, Ja, die habe ich ja auch deswegen reingestellt, weil viele wissen, wenn sie ich denke jetzt an dich, Sabine, zum Beispiel nicht, wenn man in einem Bildungshaus tätig ist, da finden wohl viele Veranstaltungen am Abend und am Wochenende statt. Wenn man sagt, ich möchte bitte einen Montag bis Freitag 9 zu 5 job dann ist man dort wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Ja? Oder Sabine, ist das so? Es ja, also, ist ganz sicher so. Also Das kann ich sagen, wenn man nicht zu so ungewöhnlichen Zeiten arbeiten will, dann besser nicht in einem Bildungshaus. Ähm, es ist eben sehr viele Samstag-Sonntag-Veranstaltungen am Abend und man muss halt einfach trotzdem da eine gewisse Flexibilität mitbringen und die ist auch wichtig und mhm. da finde ich wiederum, dass es wichtig ist eben auch mit den Arbeitgebern ähm, sie irgendwie Vereinbarungen zu machen, eine gute, wo man sagt, okay, jeden Tag am Abend ist dann irgendwann einmal oder jedes Wochenende ist dann irgendwann einmal viel. Ja, okay, danke, danke für dieses Ergebnis. Ich würde gerne eine Frage aufwerfen, die, die glaube ich viele beschäftigt. Wir haben uns jetzt ja auch beschäftigt mit, mit so quasi Faktoren wie gelingt der Berufseinstieg, wie falle ich auf, was ist da wichtig? Was scheinbar außer Streit zu stehen sein, ist, dass eine gute Qualifikation und Ausbildung oder zumindest eben satte Kompetenzen in einem bestimmten Bereich, die man irgendwie auch in Lehre vielleicht ummünzen kann, ganz, ganz wichtig sind. Aber wie finde ich denn eigentlich einen Job in der Erwachsenenbildung? Also läuft das jetzt wirklich alles nur über Netzwerke oder, oder wo, wo, wo wendet man sich dahin? Wie habt ihr das eigentlich gelöst? Können Sie mal was dazu sagen? Sabine, bei dir haben wir es so ein bisschen gehört in der, in der Vorstellung schon sozusagen. Also, Du, du musstest nicht suchen, du wurdest gefunden. Ja, in meinem ja. Fall, muss ich sagen, ist es eben das gewisse ja. Glück auch, das da ja. mitgespielt hat. Also ich wurde gefunden. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, ich habe mir schon überlegt, was mache ich jetzt dann, wenn ich fertig bin und wie gehe ich das an? Und ja, natürlich, da ist es vielleicht mal wichtig, dass man sich vorerst, oder das habe halt ich zumindest gemacht, einmal vorerst Gedanken macht, in welche Richtung ungefähr soll es denn gehen? Ähm, Beziehungsweise hat sich das bei mir durch die Praktika eben auch ergeben und durch das ja durch die Einsicht, die ich einfach schon ein bisschen gehabt habe in der Erwachsenenbildung. Ähm, wenn man das noch nicht hat, ähm, in welche Richtung es gehen soll, wäre es für mich jetzt schwer gewesen, wobei ich sagen muss, es soll vielleicht eine ungefähre Richtung sein. Will ich jetzt Trainer oder Trainerin werden? Will ich im Bildungsmanagement arbeiten? Will ich ja, was auch immer machen? Und ich glaube, Danach ist es auch vielleicht einfacher zu suchen, würde ich mal sagen, wenn man nicht gefunden wird. Mhm. Hast du Beobachtungen von Studienkolleginnen von dir, die vielleicht noch studieren oder auch gerade abgeschlossen haben oder schon länger jetzt fertig sind, wie die vorgegangen sind, um eine Stelle zu finden? Wie sie vorgegangen sind, bin ich mir nicht ganz sicher oder habe ich keinen Einblick so direkt. Was ich mir aber schon sicher bin, ist, dass es im Studium jetzt bei uns, oder was mir aufgefallen ist, Viele von uns arbeiten nicht direkt in Erwachsenenbildungseinrichtungen jetzt so per se. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass jetzt vielleicht nichts mit Erwachsenenbildung zu tun hat. Ein klassisches Beispiel ist: Ich habe meine Masterarbeit eben im Bereich, Erwachsen äh, im Bereich Personalentwicklung geschrieben. Ist natürlich eigentlich auch ein Erwachsenenbildungsbereich. Wissen aber viele nicht, dass da auch ja. Erwachsenenbildner, Bildnerinnen tätig sein können und sogar einen wichtigen ähm, Einsatz leisten könnten. Und somit, wenn jetzt jemand sagt, er ist im Personalentwicklungsbereich, heißt das jetzt nicht, dass er nicht mit Erwachsenenbildung in Berührung kommen ist. Genau. Und ich glaube, dass daher auch die Beruf, also vielfältige Berufsmöglichkeiten sich ergeben und man das so nicht direkt sagen kann. Mhm. Stefan, du bist ja lange Jahre Bildungsberater gewesen. Mhm. Wie findet man einen Job in der Erwachsenenbildung? Ähm, ja, auf unterschiedlichste <lacht> ja, Art und Weise. Ich meine, wie gesagt, die, eine Erfahrung habe ich eh schon mitgeteilt, dass es einfach so ist, dass man, dass man mit den äh, Institutionen, wo man im Rahmen des Studiums äh, Kontakt gehabt hat, in Kontakt bleibt, nachdem ein Praktikum, Arbeit geschrieben wurde, dort und so weiter. Also, dass man einfach da schaut, dass man dann einen Kontakt hält und dann einfach ein Interesse bekundet und hinterlässt. Das ist einmal das, das eine. Wie gesagt, ich selbst habe es über ausschreibung erfahren, ganz normal aus der aus der Zeitung, wobei schon die Erfahrung ist, dass das nicht jetzt so häufig, dass da nicht so viel drinnen steht jetzt in Bezug auf die Erwachsenenbildung. Ich habe was, was noch ist, also es gibt. ich habe jetzt wieder äh, mein Bachelorstudium Pädagogik weitergeführt, wobei ich mir noch nicht sicher bin, äh, wie ernsthaft ich das weitermachen werde, aber da habe ich mitbekommen, dass jetzt mittlerweile sehr viel über Gruppen, also Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, also dass da sehr viel äh, Information weitergegeben wird äh, für Realjobs, äh, eine, erste Erfahrungen sammeln in Projekten, wo man mitarbeiten kann und so weiter. Also ich denke mal, das ist auch gut, um quasi eben diese ersten Kontakte zu knüpfen, die man, die man dann verwenden kann, wenn, wenn's, also wo man dann einfach wiederum hinterlässt, dass es also Interesse gibt, dort zu arbeiten. Also das ist, ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Ja, was, was noch? Was fällt mir noch ein? Das sind ja schon wichtige, wichtige Antworten schon, ja. Also du gibst ja. Also es ist sozusagen durchaus ein, es ist vielleicht kein Schattenarbeitsmarkt, aber es ist ein Arbeitsmarkt. Das wäre auch meine Beobachtung, der, der oft quasi an öffentlichen Ausschreibungen ein Stück vorbeigeht. Ja, also wo viele Stellen einfach besetzt werden aus eben. Ähm, das man mal Im Rahmen von anderen Recruiting-Prozessen, wie man hat Praktikanten, Praktikantinnen, die einem bleiben. Man kennt Leute, von denen man weiß, die bringen die Fähigkeiten, das Wissen oder das spezifische Erfahrung mit, die man genau in diesem Job brauchen würde. Das beobachten wir auch so häufig. Wir haben auf Erwachsenenbildung.at, poste da kurz einen Link rein in den Chat, seine so Seite, wo wir Jobportale gelistet haben, wo man nach Stellen suchen kann. Die, äh, und diese, diese Webseiten, die wir da gelistet haben, die haben zu dem Zeitpunkt, als wir sie in die Liste aufgenommen haben, äh, doch eine gewisse Zahl von Stellen in der Erwachsenenbildung äh, aufgewiesen. Ja, wir prüfen das jetzt nicht wöchentlich, aber das sozusagen, da sollte man was finden können. Unser Eindruck ist aber auch, wenn man auf solchen Jobportalen sucht, dass man dann hauptsächlich äh, Stellen im Bereich der Lehre und des Trainings findet. Ja, also das ist sozusagen offenbar da sicher die größte Berufsgruppe auch, aber das wird dann am meisten auch wirklich ausgeschrieben, ähm, ob das jetzt Training für Englisch ist, ob das darf Platz ist, wie Monika Steuselberger früher erwähnt hat, äh, da wird man sicher leichter fündig, also wenn man so sehr Spezifisches sucht, wie äh, Projektstellen, wie vielleicht eine, eine Arbeit in der Forschung oder ähnliches, da also sozusagen äh, es lohnt sich wahrscheinlich anders vorzugehen, die relevanten Arbeitgeber auch zu kontaktieren, von sich aus Blindbewerbungen zu machen, äh, sich zu interessieren, äh, sich auf äh, Evidenzlisten setzen zu lassen oder was auch immer, um im Fall des Falles sozusagen auch eine Chance zu bekommen, dort ähm, ja, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Ja, genau. Gut, ähm, ich äh, sehe, da gibt es im Chat noch ein paar Fragen, die ich nehme vielleicht noch mit auf. Ähm, da gibt es von Sarah eine Frage, gibt es momentan sogenannte Zukunftstrends in der Erwachsenenbildung, Welche sind das? Ich nehme an, das bezieht sich ein bisschen auf das, was du zum Beispiel Monika auch angesprochen hast. Ähm, wo, oder was wir auch bei Stefan gesehen haben, wo du gesagt hast, ähm, manchmal wenn man den richtigen Trend erwischt und die richtige Qualifikation mitbringt sozusagen, dann ergeben sich auch daraus Jobchancen. Ja? Ähm, ja, ja. Gibt es Trends, die ihr sehen werdet, wo man sagt, okay, wenn man jetzt den Berufseinstieg sucht, oder in den nächsten Jahren, äh, dann sollte man da einfach fit sein, oder sich vielleicht weiterbilden, damit man gute Jobchancen hat. Jetzt äh, gibt es natürlich einige Megatrends, die, an denen man da sicher nicht vorbeikommt, aber habt ihr da Beobachtungen dazu? Monika, wenn, also wenn zusuchen, wir es suchen im dann Bereich Training genau. in den nächsten Jahr, das wäre eine ganz konkrete Frage dazu. Ich weiß nicht ganz genau, also eben in Oberösterreich gibt es bestimmte Förderungen, die es vielleicht in anderen Bundesländern nicht gibt für den Integrationsbereich. Ja? Und da äh, sind wir wirklich ständig auf der Suche nach Unterrichtenden, äh, für eben Asylwerbende, Personen mit Migrationshintergrund. Also wenn man sich für diesen Integrationsbereich äh, interessiert, ist es ein Berufsfeld, das nicht so bald wieder abklingen wird, wenn man unser Welt das Ganze im Bild hat. Ja. Mhm. Und das Nächste, ähm, wo wir auch sehr aufmerksam sind, ist eben Klimaschutz, das jetzt Wahlthema war, aber ähm, dieses Umweltbewusstsein, dieses, ähm, diese, diese Kompetenzentwicklung, diese Meinungsbildung äh, zu, zum Umweltschutzthemen, denke ich mal, da gibt es es auch sozusagen Bewusstseinsbildung zu leisten, Ausbildungen zu kreieren, den Bereich aufzugreifen. Ja. Also das sind die Themen, die mich momentan beschäftigen, ganz aktuell bei der Programmgestaltung und wo ich auf der Suche bin. Ja, wer kann mir was anbieten, was passt zu einer Förderung, die von der österreichischen Gesellschaft die politische Bildung ausgeschrieben ist dazu. Ja, also wie kann man Veranstaltungsreihe planen? Ja. Mhm. Ganz aktuelle Trends jetzt. Ja. Die, die Antwort hat mich kurz ein bisschen überrascht, weil ich, weil ich sie inhaltlich sehr gut nachvollziehen kann. Äh, man denkt bei Trends nicht an Förderaufrufe von der öffentlichen Hand, aber natürlich ja. ist es auch nicht von der Hand zu weisen, äh, dass sozusagen da Bescheid zu wissen, was tut sich da bildungspolitisch, wo wird da von der öffentlichen Hand gesteuert, indem Mittel für bestimmte Bildungsaufgaben zugewiesen werden. Dann sozusagen sich da ein bisschen an solche Trends und, und Anforderungen auch dran zu hängen. Und so wie du sagst, das Integrationsthema ist da bei euch zum Beispiel gerade groß und da werden, werden Leute gesucht, die da mit Asylwerberinnen, Menschen mit Migrationserfahrung sozusagen auch unterrichten können. Ja, genau. Ähm, ein anderes Thema bringe ich vielleicht kurz ein. Ähm, wir beschäftigen uns ja bei Conedo auch mit dem Digitalisierungsthema ganz groß auch äh, auf der medialen Seite. Das ist natürlich auch ein Megatrend, der in der Erwachsenenbildung gerade viel in Bewegung hält und wo natürlich dann auch Leute gesucht werden, die, also auch von uns gesucht werden, die bei den, mit dem Thema mehr anfangen können, als selbst User von Smartphones zu sein, ja, also die sozusagen einen reflexiven Zugang haben und was von Medienpädagogen vielleicht auch eine Ahnung haben und dann da bereit sind, äh, was zu machen. Ja. Also das ist sicher so, auch ein Trend, der bei dem Moment äh, sicher fit, sein, äh, fit zu sein hilft. Ja. sagen mal so, ja, genau. Genau. Das, was man eben auch nicht vergessen darf, ist eine Zielgruppe, die wir als Volkshochschule sehr gut erreichen und wo ich denke, den Bildungsauftrag sollten wir aber allgemein nicht übersehen, sind Bildungsangebote für ältere Personen. Also eben auch diese Trend. Äh, dass Personen immer älter werden und eben fit bleiben möchten. Also nicht nur gesundheitlich, sondern auch geistig an unserer Welt teilnehmen möchten. Also dass man eben die qualifiziert für die Digitalisierung äh, oder dass man denen auch Settings bietet, wo die Vereinsamung eben äh, bewältigt werden kann. Wie man auch soziale Settings schafft, in denen sie Lernerfahrungen machen können, Bildungsangebote nutzen können, wo man den Aspekt eben auch nicht vergessen darf. Ja? Also die Begegnung der Menschen untereinander. Es kann auch Thema von Bildungsformaten sein. Und ja. mhm. also, sich begeben und zu organisieren ist auch eine Fähigkeit. Ganz ja. also, genau. Ja. genau ja, ja. Äh, ganz passend zu dem, was du gerade sagst, der Monika. Danke für dein Statement zu dieser Frage. Trends auch. Äh, möchte ich gerne noch den Link posten zu einem europäischen Erwachsenenbildungsmagazin, das ELM. Ähm, da ist gerade gestern die, eine neue Ausgabe online gegangen zum Thema Adult Education and Megatrends. Also große Trends, die da eine Rolle spielen. Und da sind ein paar Themen, die du gerade genannt hast, Monika auch, drin bearbeitet, nämlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, äh, alternde Gesellschaft, ja? also werden dort auch behandelt. Also natürlich ist Fachlektüre mit solchen Magazinen auch etwas um. Am Laufenden bleiben kann was ich da in diesem was so zum themen sind die gerade brennen ja wenn man so wenn man es mal so formulieren kann vielleicht ja. genau gut weil ich schaue auf die uhr wir haben gar nicht mehr so lang bis es acht wird Wir müssen langsam in richtung abrunden trennen ich habe noch zwei fragen die ich euch unbedingt stellen möchte nämlich das eine ist dass die der beruf der Erwachsenenbildung, das berufsfeld ja eines ist wo es nicht viel an berufsvertretung gibt also es gibt bei der Gewerkschaft der Privatangestellten eine Arbeitsgruppe zur work at education Es gibt so einzelne Vereine, kürzlich hat auch in den Medien von sich reden gemacht, ein, ein Verein von Deutschlehrern in der Erwachsenenbildung, die auf die äh, begehren Arbeitsbedingungen in diesem Bereich hingewiesen haben und damit im Standard und anderen Medien auch sozusagen äh, sichtbar waren. Ähm, aber eigentlich gibt es ja nicht sonderlich viel. Jetzt würde mich interessieren, wie vernetzt ihr euch, um sozusagen in der Community ähm, vernetzt zu sein, äh, mit Kolleginnen euch auszutauschen, vielleicht auch gemeinsame Interessen zu vertreten. Es würde mich interessieren, was, was, äh, wie tut ihr da oder was erlebt ihr, was gibt es da so? Gibt es da so Netzwerke, wo man andocken kann, auch wenn man jetzt Berufseinsteiger beispielsweise ist? Also gedacht eben als, ähm, es gibt keinen Berufsverband zum Beispiel für Erwachsenenbildung, ja, aber Netzwerke gemeint, wo, wo trifft man sich sozusagen unter Kolleginnen und Kollegen, tauscht sich aus. Ähm, kann vielleicht ähm, ja, also, ja, gemeinsame Interessen vertreten. Winfried, du hast das Wort erhoben, bitte. Ja, also wir praktizieren, also das ist wirklich so eine, so eine schöne Gruppe von, von jüngeren und älteren. Wir haben so etwas wie eine Intervision, So also, mhm. da, da haben wir uns ja es ist nicht die gleiche Gruppe jetzt, <lacht> aber wir, wir treffen uns halt regelmäßig und bearbeiten Themen, wir bringen uns ein. Und da, da passiert dann natürlich schon so etwas wie, wie also Lobbying ist vielleicht zu viel gesagt, ne? aber dass man einfach gemeinsam für Dinge eintritt. Mhm. Da, da geht es natürlich auch um Arbeitsbedingungen, da geht es um Haltungen gegenüber Auftraggebern. Mhm. Das ist bei uns jetzt eher eben auf der selbstständigen Seite getriggert, mhm. aber es geht auf jeden Fall natürlich um, um Haltungen von uns gegenüber aufzugeben, auf und uns gegenüber. es ja. geht schon auf den Raten. Also auch für die jüngere Leute, wie das dann auch gestalten können. Mhm. Das ist halt so unsere, unsere Zugang. Okay, ja, ich danke. Glaub, die als entschuldigen wir machen mal ein bisschen verzögerung in der tonübertragung deswegen rede ich hier drüber tut mir leid ja, ja. Ähm, ja. intervision also falls jemand mit dem begriff anfangen kann wird auch doch übersetzt als kollegiale beratung also man trifft sich sozusagen unter Gleichen und unterstützt sich dabei solchen fachlichen fragen im austausch äh, habe ich auch erfahrung halt, schätze ich auch sehr Ist sicher eine gute möglichkeit sich auch selbst organisiert sozusagen zu vernetzen die frage noch an die anderen monika gibt es für dich was wo du wo du andaukst, sozusagen unter kolleginnen und kollegen also das bringe ich schon äh, aus meiner Berufstätigkeit an der Universität mit. Da hat es ein österreichweit das Netzwerk gegeben zu meinem Bereich, zu Unikit ähm, und da hat es ähm, gemeinsames Bestreben sogar für Änderung vom Universitätsgesetz gegeben, dass eben auch, äh, das ist aber eine sehr langwierige Aufgabe, ähm, Themen in das Universitätsgesetz neu einfließen und jetzt, an der Volkshochschule ist es jetzt halt so, dass in Oberösterreich ähm, regelmäßig von unserer Zentrale Treffen der ganzen Regionen organisiert werden und aber der Verband der Volkshochschule immer ein Weiterbildungsprogramm und eine Vertretungsarbeit leistet. Also die Volkshochschulen haben eine langgewachsene Struktur, die funktioniert, aber ich denke, es geht bei der Erwachsenenbildung insgesamt um die Finanzierung, um, um uh, die Wertigkeit im Bundesministerium, dem, dem wir zugeordnet sind, um uh, die Entwicklung eines Berufsfeldes, ähm, ja, das sind nur sehr viele Themen, die es anzugehen gibt. Ja, mhm. Mhm. ja also Vernetzung, äh, Intervision und durchaus auch deine Ermutigung, Monika, äh, aufzutreten und für sich einzutreten. Ja. Aber jetzt beobachten wir schon seit vielen Jahren, dass das gar nicht so einfach ist, sozusagen sich so zu organisieren in der Erwachsenenbildung in Österreich. Da gibt es keinen gemeinsamen großen Verband, wie andere Einrichtungen das haben. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich, in dem du früher tätig warst, gibt es starke Berufsverbände, die ja starke Lobby bilden. Das fehlt uns in Österreich auf jeden Fall auch in der Erwachsenenbildung ein Stück weit. Ja, genau. Gut. Ähm, ja, es gibt noch so viele Fragen und interessante Themen, die wir diskutieren können. Aber ich möchte Langsam auch die Runde zum Abschluss bringen. Ähm, wir können gerne den Chat nachher noch ein bisschen offen lassen, wenn so unter den Teilnehmerinnen vielleicht noch die eine oder andere Frage weiter diskutiert werden möchte. Äh, vielleicht gibt es noch einen interessanten Austausch dazu. Ähm, ich sage euch vielen sehr herzlichen Dank, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, heute mit dabei zu sein und viele interessante Aspekte des Themas Berufseinstieg auch äh, zu, äh, zu diskutieren, zu besprechen, eure Erfahrungen zu teilen, eure Einschätzungen und Meinungen dazu auch mit uns zu teilen. Äh, ich hoffe, dass es gelungen ist für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das Thema ein bisschen zu durchdringen, da das ein bisschen ein Gefühl mitzugeben. Äh, worum handelt es sich da, worauf kann ich achten. Ähm, ich würde schon sagen, wir haben uns sehr viel beschäftigt mit der Frage, wie ist man vernetzt, wie ist man in Kontakt mit anderen, wie zeigt man sich sozusagen, das scheint mir ein ganz ein zentraler Punkt eigentlich zu sein, an dem es heute viel gegangen ist. Es ging jetzt Ende, zu Ende auch nochmal um die Frage, Trends erkennen und sich dazu verhalten, Qualifikationen aneignen, beim Thema vielleicht auch Wissen zeigen, ja. mit der überraschenden Antwort auch auf Förderungen sozusagen, die vergeben werden, das sind eigentlich Hinweise auf Trends. Ja ganz spannend und auch ich habe viele ermutigen gehört sich auch auszuprobieren ja also praktika zu machen in den saison reinzugehen manchmal ist auch ein ehrenamt ein einstieg das sind alles faktoren die offensichtlich kritisch diskutiert werden die als prekär erlebt werden durchaus zu recht ja andererseits aber auch möglichkeiten bieten sozusagen eine stelle zu finden oder sich auch manchmal mit zu erschaffen die man auch gerne beackern möchte in der man sich verwirklichen möchte in der man die eigene fähigkeit macht einbringen möchte. Ähm, ja, Zum Abschluss, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt noch da sind, das sind uns sehr viele treu geblieben, das freut mich sehr. Äh, wer von Ihnen eine Teilnahmebestätigung haben möchte, der kriegt jetzt, also kriegen alle natürlich angezeigt, hier eine kleine Umfrage, äh, wo ich Sie bitte jetzt hier das Ja anzuklicken, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung haben möchten. Wir gleichen dann im Hintergrund Ihre Anmeldung ab mit, den, mit der Bestätigung, die Sie uns hier gegeben haben. Ja, ich bin noch da und ich möchte gerne die Bestätigung haben. Dann werden wir das in den nächsten Tagen ausfüllen und Ihnen auch zukommen lassen auf die E-Mail-Adresse, die Sie uns bei der Anmeldung hinterlassen haben. Sollten Sie da gewesen sein und nicht angemeldet, dann äh, bitte jetzt auf Ja klicken und dann gleich noch hinterher auch ein E-Mail schicken äh, an, an webtalk.conedo.com, damit äh, wir das auch mitbekommen und vielleicht Ihnen noch eine Bestätigung ausstellen können. Ich sehe, da gibt es äh, schon einige, bitte noch, wenn Sie jetzt eine Teilbestätigung möchten, dann noch schnell klicken, damit wir das sicher auch mitbekommen. Dann sorgen wir dafür, dass Sie das auch kriegen. Äh, es gibt eine Aufzeichnung von diesem web die wir jetzt gemacht haben. Die wird auch in einigen Tagen auf unserem YouTube-Kanal von Erwachsenenbildung.at nachzusehen sein, wenn Sie nochmal reinschauen möchten oder auch jemand anderen empfehlen möchten, vielleicht sich das anzuschauen, dann, dann äh, sehr gerne. Äh, wir Evaluieren auch unser Bildungsangebot und würden uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Umfrage teilnehmen im Anschluss, an einer Evolutionsumfrage. Die Kolleginnen posten gleich noch den Link in den Chat auch dazu. Genau, da ist er schon, Karin Kuhlmann hat ihn reingestellt, Feedback-Umfrage zu dem Webinar als solches. Aber wir haben auch ein paar Fragen drinnen und da wären wir sehr froh, wenn sich viele dann beteiligen, die eigentlich das Thema Beruf Erwachsenenbildung betreffen zwei Fragen genau genommen. Vielleicht schauen Sie kurz rein und äh, antworten uns dazu. Denn wir beschäftigen uns ja als ähm, Redaktion von Erwachsenenbildung.at auch mit diesem Thema auf einer anderen Ebene. Das kann ich hier sagen, wir werden in den kommenden Monaten das Thema Beruf Erwachsenenbildung auf Erwachsenenbildung.at ganz neu gestalten, mit aktuellen Infos, mit auch einer neuen Aufmachung. Und da sind wir natürlich an Rückmeldungen sehr interessiert, was Sie meinen, was da die wichtigen Themen sind, wie wir sie aufbereiten sollen, damit Sie sie auch als nützlich erleben und äh, auch sich unterstützt fühlen sozusagen bei der Berufswahl, beim beruflichen Einstieg, beim beruflichen Umstieg, wie auch immer das dann so ist. Wir haben auch in den kommenden Wochen noch weitere Webinare von Conedo über Erwachsenenbildung.at. Es gibt dann zwei sogenannte DigiTalks. Das ist ein neues Format, das wir haben, pardon, Format, das wir haben zu äh, Themen der digitalen Professionalisierung in der Wachsenbildung. Da geht es einmal um Tools, ähm, ähm, Technologien, die man nutzen kann äh, im Bereich des E-Learnings, quasi Alternativen zum Moodle, das sehr bekannt ist. Und wir haben auch einen weiteren DigiTalk, wo wir uns mit Brückenformaten beschäftigen werden, also sozusagen die, die Brücke schlagen zwischen Analog, Präsenz und auch Digital. Das wird auch sehr spannend werden, was also ist da in Innovation möglich. Und an Anregung kann ich sehr empfehlen, die Teilnehmer bei diesen DigiTalks, die Termine finden Sie schickt auch gerade Karin Kuhlmann gerade noch mit und der Link ist auch im Chat schon, wo sie die Detailinfos dazu finden. Ja, das war's jetzt glaube ich. Ich freue mich, es hat nochmal Danke fürs Teilnehmen, Danke fürs Mitmachen bei der Feedback-Umfrage, der Link ist noch im Chat, einfach gleich draufklicken und abschließen und wie gesagt, wir werden jetzt dann unsere Videos deaktivieren, das Podium geht mit mir sozusagen auf ein Glas Wasser nach nebenan. Aber wir lassen den Chat noch offen, wenn es noch Fragen gibt, oder Sie noch ein bisschen was diskutieren möchten, tun Sie es gerne noch. Wir räumen dann nachher langsam auf, aber es gibt noch Zeit, gemütlich den Raum dann zu verlassen. Nochmal herzlichen Dank und einen schönen Abend. Und für alle, die den Berufseinstieg gerade suchen, auf jeden Fall alles herzlich Gute dafür. Danke. Schön. Tschüss. Tschüss. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА